Hauptsache geiles Wetter, das geile Wetter bekommt man nicht mit, wenn man im Keller gamet, Leute. Was geht ab, Leute, wie geht's euch? Long time no see, man. Es tut immer noch weh, Alter. Ich, will gar, ich schwöre, ich will gar nicht davon anfangen. Warte mal, ich frag mal kurz Lenz. Q&A Hallo Leute, was geht's? ja? Oh man, oh man Warte mal, man kann da noch ein bisschen so das bisschen runter machen und das noch ein bisschen höher machen Ich habe im Twitter-Post den falschen Kanal verlinkt, das wäre natürlich sehr traurig. Nö, eigentlich nicht. Wie geht's euch, Leute? Daniel, was geht? Guck mal, unser CEO bleibt extra länger. Okay, also ich hole direkt, geht es los mit Lenz, Sie, Anne, okay, ich rufe ihn an. Lenz? Ja? Du ja, ich höre dich. Willst du mich auch sehen? Oder ist Wayne? Ich weiß nicht, wie ich das, äh, ich habe glaube ich keine Szene dafür, um dich zu sehen. Ja, Habe ich mir schon gedacht. Also, das aber bist, bist du schon live? Ich bin schon live. Ich habe mich lange gezögert. Okay, Leute sagen, du bist sehr leise. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Benutzer Lautstärke, das höchste, was geht, Leute. Und ich kann noch ein bisschen insgesamt, aber ich kann auch ein bisschen das Desktop sozusagen lauter machen. Jo, Daniel, vielen Dank, Alter. Hey, Lenz. Ja, jetzt, jetzt sehe ich es sogar. Eben war es war mir die ganze Zeit noch offline, deswegen war ich so verwirrt. Ja, es ist, irgendwie hat jemand schon geschrieben im Chat, der dachte, das ist falsch verlinkt, aber aber warte mal, vielleicht habe ich einen zu hohen Delay drin, kann das sein? Ja, das könnte sein. Ich glaube, du hast einen 2-Minuten-Delay drin. Dann würde ich den Stream nochmal neu starten, Leute. Aber eigentlich wäre das total... Nee, Stream-Aktivierung ist nicht aktiv, Leute. Das kann nicht sein. Ja, hm. Okay, wir finden es einfach ganz einfach raus. Wir stellen einfach eine Frage an den Chat. Ähm, wann spielt Big am Freitag in der Arena? Die lehnen nur ein paar Sekunden schauen, die Leute, Lenz. Gar, gar nicht, nicht. Gar nicht. Ja, diese, Frage halt du, halt diese Frage musst du stellen. Ich wollte mal gucken, wie schnell der... Direkt reagiert. dieser Feels Bad Moment. Ja, man, das ist die falsche Frage. Also die Leute sind paralysiert jetzt. Das ist voll die, voll die Stimmungsschwankungen. Hast ja, es tut mir gesagt, leid. Ich bin, ich bin eventuell ein bisschen toxisch, äh, weil ich habe angefangen, heute wieder zu entgiften nach unseren letzten Reisen. Und ja. äh, ich sag nur so, Lenz geht's gar nicht gut. Du weißt, wie ich mich fühle. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Also wenn, jetzt hier, vor mir, wenn jetzt hier vor mir diese Süßigkeiten-Theke aus Cologne wäre, dann... Könnte sein, dass so ein Tornado jetzt hier drüber fegt. Also da habe ich nicht zugegriffen. Die Süßigkeiten-Ding war nicht so. Da haben wir zum Glück immer die gesunde Variante. Imbachita, vielen Dank. Auch an. Oh, danke, Mann. Ja. Danke. Ja, also ich würde sagen, wir machen ein bisschen Question-Answer. ne? Ja. Und ja, äh, willst du die Map auch spielen, Lenz? Nee. Komm. Das nee. würde also, ich auch du. gern sehen. Du, du weißt, dass das Pain ist und äh, die Leute haben jetzt auch mit uns genug Pain gehabt, da müssen wir denen auch nicht meine Endgame-Skills zeigen. Ja. Aber wir könnten noch mal kurz erklären, was, äh, was eigentlich die letzten Wochen so passiert ist, weil es ist ja einiges passiert, wo ich sogar heute auch sage, es ist nicht ganz ähm, äh, ja, es ist nicht ganz ohne äh, Beteiligung von diesen ganzen Problemen gewesen, dass Cologne nicht so gelaufen ist, wie wir es uns erhofft haben. Ach, weil wir haben halt echt ja. Scheiß am Schuh gehabt. Und also auch für die Leute, die das mal verstehen, ich meine, manche haben natürlich gesehen, wir haben uns, wir sind noch sehr kurzfristig für Dallas nachgerückt, ähm, obwohl wir den Qualifier verloren hatten. Auch mal angemerkt, äh, den Close Qualifier haben wir die letzten beiden Spiele verloren, wo wir vorher eigentlich gewonnen hatten, weil ähm, wir ohne Josef spielen mussten. Der ist da auch schon einmal krank gewesen, dann sind wir kurz davor, weil ein Team kein Visum hatte, nach Dallas geflogen. Wir haben uns eigentlich alle ultra drauf gefreut. Wir sagten, okay, geiles Turnier. ESL hat ein fettes Hotel zur Verfügung gestellt. Wir hatten einen sehr geilen Prackraum mit guter Aussicht. Wir hatten lecker Frühstück und wir konnten ähm, selber zu Essen bestellen, was wir wollten über Uber Eats. Was, ja, man ähm, konnte auch mal endlich mal wirklich viel gesunde Sachen bestellen in ja. Amerika. Das ist halt normalerweise nicht so der Fall. Also das eigentlich ein sehr guter sehr Start. Gut. Ja. ja, Dann ähm, ist äh, Josef da auch vor Ort noch mal ein bisschen krank gewesen, aber war hat sich irgendwie noch zusammengehalten auf der Bühne im Halbfinale. Wir haben trotzdem eigentlich sehr gut gegen cloud Nine gespielt, bis dann Luft raus war. Aber also Top 4 mit der Gruppe auch, die wir vorhatten, hättest du damit so gerechnet? Ähm, ich hätte es auf jeden Fall sehr gerne genommen. Gerechnet nicht unbedingt, weil das ist immer noch ein IEM-Turnier. Das war jetzt nicht... Äh also, es war jetzt kein Cologne, aber es war so immer noch trotzdem prestigetechnisch sehr, sehr weit oben. Und ja. das war eigentlich unser, ich Bayern. sag mal, ja, genau, unser erstes großes Turnier. So, natürlich das Major, aber da bin ich ja wirklich nur sehr, sehr kurzfristig mit dazu gekommen. Deswegen war das unser erstes Turnier mit ein bisschen Training sozusagen davor. Auf dem Turnier habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich dachte so auch, da waren sehr viele gute Spiele drin. Das wichtigste, das eins der wichtigsten Spiele für mich war auf dem Turnier halt das FURIA-Spiel, weil ja. wir sahen halt vorher nie gegen sie so gut aus, auch auf dem Major nicht. Und sie dann dort so zu besiegen, in, ähm, ja so kurzfristig und aus den Fehlern zu lernen, war schon, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und, äh, war das 2-0 oder 2-1? Das weiß waren 2-1, wir haben leider Vertigo wieder verloren. Aber Könnt, die anderen Maps sein, waren, nicht... ich sag mal, relativ äh, deutlich. Könnte sein, dass ich kurz vor der dritten Map gekommen bin und es einen Buff gab? <lacht> Könnte sein, Lenz, ja. Wahrscheinlich war es nicht so gewesen. Nee, wir waren ein sehr müder Lenz. Johannes hat sehr gut angesagt <lacht> auf Inferno, dritte Map, und dann läuft es eigentlich oft sehr, sehr gut. Ich hatte, glaube ich, sehr gutes Gefühl in Sachen Timeouts. Ich habe mich auch, glaube ich, auf dem Turnier sozusagen so zum ersten Mal richtig wohlgefühlt. und so verstanden. Ja, genau, weil ich wusste jetzt ganz genau, wie das so auf dem Turnier so ablaufen wird, weil wenn ich ganz halt im Spiel reden darf, dann ist es halt relativ easy, sage ich mal, dann ändert sich nichts von IGL zum Coach, aber wenn man halt nur in den Timeouts reden darf, dann ändert sich da schon was. Und dann haben wir, sind wir direkt von da nach Lund geflogen, äh, über Kopenhagen mit ähm, sehr vollen Fliegern, die äh, interessanterweise auch, als für die, die es nicht wissen, kleines Corona-Update, äh, wenn man aus Deutschland ins Ausland fliegt und umgekehrt, dann gibt es natürlich noch Maskenpflicht, die gab es bei anderen nicht, man kann sie trotzdem tragen, aber es ist natürlich dann auch ein bisschen, bisschen cringe alles, wie das da gelaufen ist. Wir kommen in Lund an, war eigentlich ein geiles Turnier, was wir uns erhofft haben, ähm, gab ein paar kleine Problemchen dann natürlich, dann hatten wir Corona-Fälle im Team gehabt, mussten kurzfristig, irgendwie fährt hier ein Schiff vorbei, was tut, okay was kurzfristig äh, Nils einfliegen äh, ließ dann. Ja, man und, muss erst mal äh, sagen, dass die Gruppen totaler Quatsch waren. Ja, das war, also, das war auch totaler Quatsch gewesen, ja. Also, Aber wir haben uns ja gut geschlagen da. Ja, wir haben ähm, also total unbalancierte Gruppen erwischt und ähm, dennoch haben wir direkt beide, äh, gewonnen. beide gewonnen und ähm, ja, mussten dann sozusagen nicht nochmal gegen äh, Heroic im Lower Bracket ran. War sehr gut, also wir haben uns auch bis dahin sehr gut gefühlt. Beide Turniere, direkt beide Playoffs. Äh, ja, ja, zweimal so, Top 4. Zweimal Top und also einmal sogar Top 3 direkt. Sicher hatten wir weil wir die ersten ja, beiden stimmt. gewonnen hatten in dem Lund-Turnier. Was ein bisschen äh, schlecht war, waren halt die Prack-Räume, wie du schon gesagt hast. Ja, das Hotel war B nicht so geil. Ja. Und halt der Reisestress damit dazu kam, plus die Krankheiten. Da, da hat es angefangen, bz Da hat angefangen, ja. Da hat angefangen, dass wir alles ein bisschen reden mussten, wie wir es, was wir machen ja. und ein bisschen umdenken. Dann hat es dich erwischt. Wir sind direkt von da weiter nach äh, Lissabon. Also überhaupt gar keine Pause, keine Tage zu Hause. Für die, die es nicht so ganz mitbekommen haben, wir waren dreieinhalb Wochen unterwegs gewesen am Stück, äh, was das dann auch über zwei Zeitzonen hinweg. Äh, und insgesamt, ich hatte letztens nachgeguckt, hatten wir gehabt, ähm, warte, wo hatte ich mir das aufgeschrieben? 41 Stunden Flugzeit, das ist auch super viel äh, in den dreieinhalb Wochen. Das heißt, ähm, ja, das war schon anstrengend. Blas dann auch, äh, wir wussten, wir konnten uns nicht wirklich einspielen, weil Karim dann, äh, dann doch nochmal zurückgekommen ist. Der war auch noch nicht ganz fit, aber er wollte ja, unbedingt... Man muss auch sagen, also ich zum Beispiel habe dann gemerkt, ähm, wie wichtig eigentlich Karim im Team ist, so auch... Natürlich hat das Nils immer gut gemacht, ne? Der ist, hat ja auch an dem, also er fliegt an dem Tag, spielt an dem Tag gleich noch das Spiel. Ja. Also das erste Spiel gegen äh, Astralis äh, noch in Lund, das Winner Bracket Final, also war auch, äh, also wir haben unser Bestes gegeben, wir haben gute Stimmung. Gemacht. Jeder hat sein Leben gegeben. Keiner ja. darf irgendwie die Spieler dafür judgen, oder fliegen, naja, wir, was passiert. Wir haben das auch nie als Entschuldigung genommen, nur ja. äh, wir wussten halt, dass es äh, deswegen ein bisschen schwieriger sein wird. Aber da hat man auch gemerkt, wie wichtig, also für. Nils war das sozusagen viel leichter, einen Josef zu ersetzen, einfach wegen den Positionen, als einen Kadem zu ersetzen, der schon manche Ekelpositionen spielt, wie Mirage B oder äh, Mirage Underground. Das sind schon so ein bisschen Ekelpositionen, die du hier und da hm. schon mal ein bisschen gespielt haben solltest und auch ein gute, gutes Teamplay mit Johannes haben musst. Deswegen, also, das war dann nochmal schwieriger, ähm, Karten zu ersetzen, deswegen waren wir auch froh, dass obwohl er halt, weil die Krankheit ist halt kein Spaß, ich war ja auch äh, davon betroffen und selbst jetzt fühlt man noch, wenn man vielleicht Tennis spielen geht oder Basketball spielen geht, dass man, also der Körper rappelt sich erst jetzt so langsam auf, auch in Sachen Gym oder so, das sollte man dann auf jeden Fall langsam machen, also ähm, wir beide sprechen von Erfahrung, Leute, wenn, wenn ihr sagen, passt auf auf jeden Fall, ähm, und deswegen war, waren wir trotzdem froh, dass Karim halt noch relativ fit war. Aber er hatte dann so fast das gleiche Problem wie Nils. Reisetag, ja. spielen, noch nicht ganz fit. Wenig geschlafen. Ja, und ich fehle halt auf jeden Fall hinter dem Team. Weil ähm, bei uns ist es halt oft so, wenn manchmal haben wir so einen Entweder so einen kommunikativ sloan Start oder so... Manchmal fällt, fallen wir ein bisschen ins Loch und ich hole uns da eigentlich immer generell raus mit den Timeouts und die Jungs fühlen sich auf jeden Fall stärker, wenn ich hinter denen stehe und das hat man auch nochmal in, ja, in Lissabon gemerkt. Also war auf jeden Fall alles eine äh, Ausnahmesituation, sag ich mal. Ja, aber dann, als wir aus Lissabon nach Hause gekommen sind, hatten wir ja mal Zeit, uns auszuruhen und für Cologne vorzubereiten. Ach nee. Wir hatten zwei Tage und dann kam Rupert. Genau, wir haben ähm, einfach eine etwas längere Pause gemacht zwei Tage, anstatt so einen Tag. Eine längere Pause, Ja, ja aber. genau, aber wir haben uns halt so entschieden, weil ähm, wir dachten so, ja, es, also viel Training wird es nicht mehr vor Cologne, das war von Anfang an klar. Und dann haben wir sozusagen verstanden, okay, wir müssen uns während des Turniers steigern. Wir haben, Ich denke mal, diesmal habe ich auch einen guten Rhythm mit dem Schedule gefunden, da musste ich mich auch ein bisschen einführen. Wie spielen wir, wenn wir ein Spiel haben, wie viele Stunden treffen wir uns vorher, was ist was ist, wo fühlt sich das Team am wohlsten? Wo fühle ich mich wohl ähm, in Sachen Vorbereitung? Wie viel Zeit stecken wir da ein? Und, und, und, und, und. Es muss alles so einen guten Balance haben. Das haben wir, denke ich mal, in dem Turnier gut gefunden. Und dann haben wir uns auch immer gesteigert. Und hier und da musste ich mal ein bisschen ausrasten. Dankeschön, 4,0. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden. Und wir hatten gute Talks und halt ein sehr, sehr gutes Turnier natürlich, sehr ja klar. Ja, und dann, also. Haben wir wieder das Problem gehabt, dass äh, während Rubert Josef dann das nochmal richtig erwischt hatte, dann ist äh, wieder unser Superheld Nils Grune eingesprungen und ähm, da hat es echt ganz so, gut Memes geben mit so, ja. mit so ein Meme mit so einem Superheldenkostüm, so I'm back oder so. Also Nils ohne Scheiß, äh, ich weiß, dass für ihn damals die Rückversetzung zur Academy bzw. die ähm, das Downgrade sehr hart war, aber äh, entgegengesetzt auch vieler Leute, die es anders erwartet haben, hat er wirklich Rückgrat bewiesen, hat dem Academy-Team geholfen, hat weitergegrindet, hat auch sehr viel Verantwortung mit übernommen und er war so oft für uns da, wenn wir ihn gebraucht haben, dass wir eigentlich dieses, was Jarosch mal gemeint hatte, vielleicht sind wir ja in sechs mann Line-Up, vor wie vielen Jahren war das, vor zwei Jahren, wo wir es auch drüber lustig gemacht haben, eigentlich sind wir gerade zu sechs im Team und also ohne Nils wäre es auch sehr schwer geworden, da durchzuschiffen und ähm, das war, das rechnen wir ihm alle sehr hoch an. Auch ähm, war für uns klar, dass als Josef noch nicht ganz fit war, wir gesagt haben, okay, dann wir, wir riskieren gar nichts ähm, und wir gehen gleich mit Nils nach Cologne. Das war ja, eigentlich will auch nicht eine, die richtige Entscheidung. Irgendwie du mit so einer, mit ja. so einer angeschlagenen, also du willst ja natürlich nicht mit einem angeschlagenen Spieler ein großes Turnier spielen, das ist ja klar, aber du willst auch den angeschlagenen Spieler, der jetzt nicht zwingen noch ein Turnier zu, so halbwegs so zu spielen und dann in seine wo also wir haben echt sechs Monate lang also ich vor allem habe die Jungs eigentlich auch sechs Monate lang haben wir alle so durchgegrindet. ich glaube ich habe meine Eltern nicht einmal gesehen und ja, ähm, kann also nicht wir bezeugen, haben ja ja wir haben ist, äh, <lacht> genau also wir haben auf jeden Fall wirklich sehr viel investiert in den letzten Monaten und da will man auch zum Beispiel Josef nicht krank in seinen Sommerpauses schicken so einen auf ja du bist jetzt da gesund der kann seinen Urlaub so gar nicht genießen Deswegen, also, hat das alles Sinn ergeben und sei, seien wir ehrlich, Nils hat sich sehr gut geschlagen und ähm, ja, auf jeden Fall. hat sich vor allem auch sehr, sehr gut, boah, was war das für eine frische Red Bull-Dose, hoffentlich. Nee, nee, es war keine Red Bull-Dose, ich habe gerade eben äh, das Endstück von meinen äh, Lutschtabletten abgeschnitten, oh, weil es mich einfach stört. <lacht> so, warte. Das ist, Entschuldigung, Entschuldigung, halt. Na ja, auf jeden Fall, dann haben wir uns halt mit Nils entschieden zu spielen und haben uns dann noch so gut es geht vorbereitet, ne? also sind die Maps durchgegangen, aber sind halt viele Maps. Wir haben sogar noch eine neue Map reingebracht, wo wir eigentlich ordentlich gespielt haben. Inferno, also war alles ein bisschen schwieriger und alles ein bisschen, ich sag mal, äh, wir mussten mehr improvisieren, als ich es ähm, mag. Aber ich denke, dafür haben wir uns sehr, sehr gut, da haben wir gut adaptiert und es eigentlich ganz gut gemacht. In der Hinsicht. Ja. Ist halt dann in den Play-Ins sehr unglücklich gelaufen für uns. Das war alles ultra knapp gewesen. Natürlich kann man jetzt sagen, so, ja, mit dem normalen Line-Up oder hör, guckt euch mal den Baum an. Gegen, wenn ihr gegen Order verloren hättet, hättet ihr ein einfaches Bracket. Ich meine, das ist auch nicht unser Anspruch, sowas können wir vorher sehen. Ähm, dass die Brackets hier generell auch für die normale Gruppenphase ein bisschen rigged waren, ist, ist halt so, aber das ist kein Grund, ähm, das als Ausrede zu nehmen, wenn wir da reingewollt hätten. Dann hätten wir die Leute schlagen müssen, es ist egal, gegen wen wir spielen. Wir haben es ganz knapp nicht geschafft. Wir waren alle heartbroken gewesen. Das ist, ist schwer zu beschreiben, weil es einfach, das ist, da wollen wir uns den Fans halt auch zeigen. Wir haben, glaube ich, den krassesten Fanclub, den es gibt auf der Welt mit Roaring Beers. Und die Leute nehmen sich frei, kommen dahin, wollen uns sehen und anfeuern. Und wir schaffen es nicht, uns für die Leute mitzuqualifizieren. Das ist eine ganz schön hohe Last, die wir da tragen, und das wissen die Leute auch. Das tut den Leuten auch weh und vor allen Dingen leid. Aber das werden wir andersweitig wieder gut machen. Und ähm, also ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet einige von uns im Cologne antreffen. Wie wir ähm, das ein bisschen offizieller machen, klären wir noch. Aber die Leute, die da sind, freuen sich auf jeden Fall auf all euch und. Ähm, Egal, ob wir Fotos machen, Handshake, Signaturen, das äh, werden wir dann auch genießen, auch wenn es nicht der Anlass ist, den wir zusammen gern mit euch gefeiert hätten. Aber so viel zu unserer Reise in den, in den letzten Wochen. Es ist Summer Break, ähm, entgegengesetzt der CSPPA noch zu normalen Terminen. Und ähm, ja, für uns geht es nach dem Sommer direkt weiter mit Blast. Ähm, das wird auch spannend, ist in Kopenhagen, so viel ich weiß. Da geht es dann wieder weiter. Und ähm, jetzt gilt es aber trotzdem für alle nach Cologne, ähm, wenn wir dann nochmal da waren, die Pause zu nutzen, abzuschalten. Äh, für dich steht äh, eine Veränderung an, dann ja, ja, sollte Umzug, jeder wirklich die Vorbereiten. Zeit nutzen. Ja. Also gibt es noch viele Sachen zu tun hier und man muss auch echt sagen, dass es echt sehr, sehr anstrengend war. Wir haben uns natürlich selber entschieden, drei Turniere in Rom row mitzunehmen, aber im, also auch wenn jetzt Cologne nicht funktioniert hat, ähm, muss man sich mal die Steigerung von allen Spielern angucken. Wenn ihr euch die Innereis von unseren Spielern anguckt, die sehen alle viel besser aus. Ähm Selbst wenn man ein Spiel nicht so gut läuft, sieht es dennoch so, also man ist einfach ein bisschen abgesteppt, jeder ist ein bisschen besser geworden. Jeder ist auf jeden Fall auch willig und das ist halt nice und jeder hat auf jeden Fall auch Willen in Cologne. Ähm und ja, da werden wir versuchen, weiter nach dem Sommer äh, anzugreifen und da weiterzumachen. Und ich habe noch so viele äh, Pläne, ich habe so viele äh, Ideen, ähm, da kann ich halt natürlich nicht viel, so, so viel verraten, aber es ist, also eigentlich was, so, lasst mich erstmal ein bisschen arbeiten, dann werden wir noch besser, also. Das nee wird's. Gott, gleicher Folge, ja. gleicher Folge, bitte. Ja, wir sind ja schon besser geworden, Top Ten haben wir schon mal erreicht, das war auf jeden Fall sehr wichtig für mich, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt wieder rausfallen, aber Definitiv kann man sagen, wir haben uns wie ein Top-10-Team gefühlt, auch wenn jetzt Cologne nicht geklappt hat, also vom Feeling her, ey, wir spielen das Team, wir sehen uns vorne, oh, wir spielen das Team, ich sehe das gegnerische Team vorne, so, man muss da immer ehrlich sein und nach dem Major war Furia zum Beispiel für viele Leute aus unserem Team etwas vorne, ich habe gesagt, nein, wir werden sie beim nächsten Mal besiegen, wenn wir gegen sie spielen, vertraut mir und wir haben sie dann zum Beispiel geschlagen, ähm, gleiche für andere Teams, also so, so vom Gefühl her ist es auch immer wichtig, ob man sich selber als Top-Ten-Team sieht oder ob man weiß, ey, wir haben jetzt vielleicht durch eine gute ähm, Platzierung, haben wir jetzt so viele Punkte gesammelt, weil vielleicht auch wer, ab, wer, wer rausgedroppt ist. Du weißt ja, wie das ist, sodass äh, dass man auf jeden Fall sagen kann, wir haben uns sehr gut gefühlt und ich finde, jeder hat sich verbessert in jeder Hinsicht. Karim, was da noch an Potenzial zum Beispiel bei dem Jungen wartet, ist äh, unglaublich. Er ist vielleicht ein bisschen, äh, ich habe vorhin noch zu Roman glaube ich gesagt, er ist zu früh zu intelligent geworden. Weißt du, er hätte nein, noch einen. Er ist Minigob. Ich dachte, Aslan wäre Minigob. Nein, nein, Aslan ist, nee, nee. der ist verrückter <lacht> Typ. Aber bei Karim ist zum Beispiel so, er ist zu früh, hat, äh, ist an zu viel Knowledge gekommen, was nicht unbedingt schlecht ist, nur das dauert halt alles, bis man das perfekt verarbeitet. Es ist eher leichter am Anfang der dumme Spieler zu sein so, und dann mit den Jahren zu lernen. Also, also das, ist, das ist, ich denke mal, das ist einfacher. Sagen wir mal, um das, um das Ganze jetzt so abzuschließen, weil, also, egal wie schlecht das letzte Ergebnis war und was auch bei Blas nicht so gut geklappt hat, wir wir, wie du schon gesagt hast, eine fette Steigerung hingelegt. Die Leute, also, bei Blas äh, würde, ich, würde ich die Entschuldigungskarte ziehen. Jeder war absolut tot und wir, also, wir sind, also wenn ich von einem Team rede, dann rede ich wirklich von acht, neun Leuten im Team, Ne, wir sind halt Hintergrund, Ne, Roman ist da, du bist da, wir haben noch Fabi, wir haben, wenn ich nicht hinter, also ich sage immer, wenn wir spielen, wir spielen 615, weil ich bin absolut mit im Spiel drin, ich lebe in deren, in meinen Spielern Köpfen und wenn das nicht gegeben ist, ziehe ich dann auch mal die Entschuldigungskarte, wenn man gegen Navi und Enzo auf einem Turnier verliert, also da würde ich eine ziehen, bei dem Rest des Turnier, äh, Turnieren würde ich das nicht machen. Aber so als Balance zieh, würde ich da mal die Entschuldigungskarte ziehen. Lenz, ist up to you, ob du die dann annimmst. Also ich würde sie eh annehmen, aber ich war ja in Lissabon aus Krankheitsgründen auch nicht mit dabei. Ja. Also da habe ich das erste Mal gemerkt, das hat mich auch richtig getriggert, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und äh, wir hatten Scheiße am Schuh. Ja, Das Problem Und ist, du kannst es auch nicht ändern, So, weißt du? Ja. Das ist das. Lust, das, das, ist das. Ja. Du hast eigentlich genau richtig gesagt, wir haben eigentlich immer die Gegner dafür verantwortlich gemacht, für das Leid, was wir gekriegt haben. Da mussten einige leiden dafür. Ja, genau. Wir bisschen haben Fußball gesagt, so, wir, haben versucht, ja, genau, wir haben versucht, den Gegner die Schuld zu schieben, dass jetzt einer krank wurde oder so und dann das irgendwie in Motivation umzuwandeln. Also, wir hatten ein paar gute Lösungen und deswegen, also so, ich habe ich hab das in meiner langen Karriere sowas in der Form auch noch nicht erlebt. Aber es war auch eine Erfahrung, die uns für viele weitere Aufgaben klüger macht. Ähm, kommen wir Bevor wir zu den Fragen kommen, noch mal ganz kurz äh, zur nächsten Woche, Playoffs in Cologne. Auch wenn wir nicht dabei sind, wir sind da, weil du wirst ähm, mit Müllermilch zusammen äh, vor Ort sein, Samstag und Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ein Zelt äh, von der ESL sein, neben der Arena, da kann man gegen dich Lasertag spielen, One-on-One, Signing-Session, Fotos, ähm, müssten ja. sogar auch noch äh, andere Influencer mit da sein. Ähm, aber Mit CS technisch. Melly ist noch da, 3D ist noch erreicht. da, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob noch andere da, da sind, aber die beiden auf jeden Fall. Also, es wird auf jeden Fall cool. Ich sag mal so, ich es auch nicht so nice, wenn wir da nicht dabei wären. Wir haben ja auch noch die Red Bull Party, die Big Red Bull Party, die auf uns wartet. Stimmt. Also, auf sowas habe ich Bock und ich hoffe, dass ich irgendwie von der ESL äh, noch mal auf die Bühne geschickt werde. Also macht, äh, er findet irgendein Hashtag oder so, gob auf die Bühne oder so, gob on Stage. Weil ich habe Bock, mal noch mal die Bühne, also so von äh, einem Spiel, wo wir leider nicht dabei sind, aber die Leute noch einmal so zu hören und... ...sozusagen, ähm, mich heiß zu machen, was uns erwartet, wenn wir es nächstes Jahr schaffen. Ja, dann, dann werde ich vielleicht einfach mal ein paar äh, Anrufe machen. damit ja, dieser Du hast Grundschul doch hier ein oder zwei Kontakte bestimmt. Ein oder zwei könnte ich haben. Ähm, aber ja, die Zeiten, wenn du da anzutreffen bist, wirst du ja wahrscheinlich auf deinem äh, Twitter oder Insta veröffentlichen oder Big wird Das Das sollte auf jeden Fall ähm, passen. So, ähm, ich würde jetzt vorschlagen, es sind schon vereinzelt Fragen reingeflogen. Ja, lass jetzt ein bisschen Fragen ähm, beantworten, oder? Genau. So. Shootet mal, was ihr shooten wollt. Lasst euch immer ein bisschen Zeit beim Abschicken, bevor alle auf einmal kommen. Da kommen wir beiden zusammen auch mit, weil nicht vergessen, wir sind zusammen über äh, 70 Jahre alt. Da äh, müsst ihr auch ein bisschen Mercy haben. Hey Lenz, das stimmt, ne? Das stimmt wirklich. Ich habe doch letztens Ey, hier... Ich letztens Finn, Finn ist einfach halb so alt wie ich und ist jetzt Maus Teammanager. Überleg mal, was der jetzt noch 20 Jahre macht, bis er mein Alter erreicht. Als ich Jemals kennengelernt habe, ähm, war ich so alt fast wie... Also er war fast in dem Alter, wie ich jetzt bin. Und ich war in dem Alter, wie Kademis, Also ich bin Karim Seelmas sozusagen. Oh, wow, ja. Okay, also wie geht's Faven? Ich hatte heute mit ihm gesprochen. Ich glaube, ihm geht's besser. Aber das wird noch ein langer Prozess sein. Ich habe jetzt, die gute Nachricht ist, bei meinem Hausarzt für ihn quasi Termine gemacht. Das ist für mich so eine Art Doktorhaus. Der wird eventuell ein paar Sachen fixen können. Und dann haben wir Josef für zweite Halbzeit, beziehungsweise zweites Halbjahr, für 2022 wieder ready und hoffentlich auch kerngesund. Ähm, welchen Impact hat das Fehlen von Josef gehabt, Fatih? Wurde auch ein paar Mal gefragt. Ähm, also ich würde sagen, ich denke nicht so viel darüber nach, weil das ist, dann sucht man sich wieder so ein bisschen Excuses. Natürlich ähm, stellt man sich mal hier und da die Frage, aber im Endeffekt ähm, hat Nils das grandios gemacht und uns teilweise auch mal mit seinen Calls sehr gecarried, also man merkt auf jeden Fall, dass er die letzten Monate IGL musste, ähm, seine Art, wie er Sachen sagt, wie er Sachen anspricht und all solche Sachen, die hätte jetzt zum Beispiel Josef so nicht mitgebracht, aber Josef bringt halt andere Sachen mit, ne? Das ist ein sehr süßer Junge, der gibt fette Gesichter und spielt ein bisschen unbe also, ähm, unbefangener und ähm, ist ein absoluter Soldier in Sachen mit, also Zusammenarbeit mit mir wird ähm, das zum Super Saiyajin, würde ich sagen. Und deswegen, also ich denke nicht so viel darüber nach, weil beide Vor- und Nachteile haben. Ob es dann besser oder schlechter gewesen wäre, ist dann eigentlich auch am Ende nicht so interessant, würde ja. ich sagen. Ähm, das ist eigentlich eine gute Frage weil wir das jetzt auch so erzählt hatten, wie das war, hätte man Cologne nicht mehr priorisieren sollen als Heimspiel. Dazu muss ich euch auch sagen, damit ihr das mal regeltechnisch versteht, bis Dallas rum war, waren wir noch gar nicht sicher in den Play-Ins. Das heißt, wir haben Dallas zum Beispiel auch gespielt, um sicher die Play-Ins zu haben. Da hätten noch viele Sachen passieren können. Du verlierst Punkte, wenn du wechselst. Also es war alles ein bisschen unklar gewesen. und ja, Da muss das okay, gut. sozusagen ja. viele Monate vorher fast entscheiden. Und wir sind jetzt also wir wollen nicht ein Team sein oder eine Organisation sein, die ähm, gambelt. So ja, und sagen. auch so kurzfristig dann den Organizer sozusagen ein bisschen äh, ja, absagt. Also wenn wir wenn wir Lund ja, genau. abgesagt hätten, hätten wir das quasi dann auf Dallas absagen müssen, als wir wussten, dass wir da genug Punkte holen werden. Und, und sowas macht bisschen, man ja auch nicht. Ja, das ja. ist ein bisschen... Und Blas kannst du nicht absagen, weil wir Partnerteam sind und uns für die Finals qualifiziert haben. Das machst du natürlich auch nicht. Also... Ähm, deswegen, ja, passt ja, und, das so. Und manchmal ist so ein Online-Turnier ein besseres Training als online prax muss man sagen. Deswegen, ja. ähm, wir haben auf jeden Fall Cologne priorisiert, das war so mein Ziel, wo ich sozusagen angefangen habe als Coach, dass wir da sehr, sehr gut performen und wir haben auch bis dahin gut gearbeitet, also war immer ein bisschen stetig höher. Ich denke, die Circumstances und auch gleichzeitig der bisschen der, der gewisse Touch von Pressure hat uns auf jeden Fall dort ein bisschen getroffen. Houston, hast das, das geht. Hast du das Bild von Tizi gesehen, was Machine gepostet ja, hat? Ja, man, auf jeden Fall, Alter. Safe. Ja, da, Jeder hat. es so auf gefühlt. jeden Fall Tränchen gelaufen. Äh, ja, die ja. Jungs wollten es alle, Mann. Und guck mal, ich bin manchmal böse auf die Jungs, wenn ich merke, ey, ihr habt nicht gefeitet, Jungs. Ihr könnt mir nicht sagen, ja. wenn wir sozusagen rausgehen und so, ey, ich habe hier jetzt alles gegeben oder ich habe hier gefeitet. Da bin ich, dann werde ich sauer. Aber wenn sie das machen, dann kann ich wirklich nicht sauer sein nee. und das haben sie. Und dann verliert man als Team, ist okay, dann kann man weiter daran arbeiten. Ähm, aber an der Einstellung sollte es nicht liegen und es lag es nicht daran. Ja, und vor allen Dingen, äh, weil dir auch immer so gefragt wird, seht ihr so die Kommentare, in welche Richtung das geht? Das ist halt genau der Punkt, wenn wir uns diese Gülle anschauen würden, wo dann äh, irgendwelche Hobbyanalysten oder äh, Grüße an aim -Level an der Stelle oder andere Leute, die selber, die an Team scheiße waren, so wie Maniac zum Beispiel, auf das schwächste Glied einprügeln wollen, dann äh, gibt es von mir nichts weiter als ähm, entweder einen dummen Kommentar, einen Block, einen Ignor oder ein Daumen runter geht nicht, aber einfach nur, na, vielleicht ein bisschen Hass. Hass hassen sollte man eigentlich nicht, aber äh, ich versuche das dann auch von den Spielern abzufangen. Das ist so, die deutsche Mentalität ist in sehr vielen Sachen so schlecht und dann haben wir einfach für uns auch entschieden. So, Kommentare lesen bringt nichts. Wir haben uns natürlich über ähm, sehr viele positive Nachrichten auch gefreut, über Leute, die uns aufbauen wollten. Und das ist ähm, das, ist das was, was wir auch zu schätzen wissen. Sowas sieht man. Und ja, wir nehmen auch immer mal konstruktive Kritik an, wenn das sinnvoll ist. Aber ähm, muss jetzt nicht, ähm, man muss nicht immer übertreiben ja, das Problem ist, es wird halt, äh, also es kann viele Leute hitten, ne? Besonders in der jetzigen Zeit, also so, die machen sich dann dennoch Gedanken, ich versuche denen immer zu sagen, ey, versucht nicht darauf zu achten, aber es ist wirklich nicht einfach, ich kenne das ja als Spieler, ähm, stats war ich auch nicht, äh, ich sag mal, ähm, die Kirsche auf der Torte, und, ähm, deswegen, also, einfach versuchen auf den Impact sich zu verbessern und die, das Engagement hochzuhalten und dann ja. aber manchmal ist es nicht leicht ich verstehe auch die Analysten in einer Sicht klar aber ja die also die Analysten die sagen ja auch wir Sachen die sehen die gucken so ich will jetzt äh, kein nicht zu viel Name Dropping machen oh hm, das hat aber einer Mini Frags gemacht lol Alter lass mal einen Tweet machen lass mal auf den Zug aufspringen wo alle sagen ja, der Scheiße und um ein bisschen ja, das zu ist ja das ist äh, halt oder so, versuchen halt gezwungenermaßen aus etwas ein Meme zu machen. Ja, das ich ist, erwarte halt das von Leuten, ich... die das Game verstehen, dass die das ein bisschen objektiver betrachten, weil also du kannst pro Runde nur fünf Kills machen und wenn du Heavy Hitter hast, dann wird irgendjemand zu kurz kommen. Und auch wenn du in einem Team, wo du vier Heavy Hitter hast und einen sehr guten Spieler, der den Rest macht, damit die vier glänzen können, wenn du den auswechselst und dafür dann äh, einen Nico holst oder nochmal Taras ein oder sonst was, dann wird ein anderer wenig haben. Also deswegen Schnauze halten bitte. Mit Statsbrille akzeptiere ich nicht. Ja, die Statsbrille so. äh, sollte man eh nicht so akzeptieren. Aber man, man muss eine Sache sagen, ähm, früher war es halt noch ein bisschen schlimmer, würde ich sagen, von dem ähm, draufhauen, weil halt andere Analysten sozusagen etwas mächtiger waren oder mehr zu sagen hatten. Es hat sich schon in der letzten Zeit etwas verbessert, würde ich sagen. Aber jetzt schwingt man doch wieder so ein bisschen auf ich brauch, muss ein bisschen Scheiße äh, schleudern und ein bisschen ein paar Leute treffen, damit es halt ein bisschen interessanter wird, glaube ich. Ja, aber das ist total schlechter Zeitpunkt, weil meine Liste ist voll gob. Deine deine, da viele, To-Do-Liste ist sehr groß. Ja, die ist wirklich sehr groß. Also da sind einige Namen drauf, die auf einer Afterparty sich immer zweimal umdrehen sollten. Ja. Ey, Na, ich, ich, ich, ich persönlich habe Pimp. Gibt es eigentlich eine Aussage von AimLevel, die nicht sarkastisch oder äh, irgendwie anders gemeint ist immer? Wer ist AimLevel? AimLevel ist, ist der beste Freund von Sesht, Das weiß ich. Red Bull, vielen Dank. Ähm, gut, gut. Ähm, Hast du noch so einen guten? Lass mal noch ein bisschen. Oben gab es noch was. Ja, ja, ich, musste, ich wollte auch gerade noch mal Haben wir noch Kontakt zu Next? Offensichtlich nicht, aber aus irgendwelchen göttlichen Gründen hat er sich dazu erbarmt, äh, uns Grüße auf Twitter dazulassen, was alle sehr gefreut hat. Und, äh, das habe ich das, gehört. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es nur gehört. Ja, also das, also ja das ist natürlich, da waren einige sehr verwunderte Blicke gewesen und das haben wir auch sehr gefeiert. Ähm, aber ja, also Johnson leider kein Kontakt mehr. Da müsst ihr mal Dennis fragen, der hat bestimmt öfters Kontakt. Aber irgendwann wird man Joe wiedersehen. Irgendwann wird man ihn wieder sehen. Wird Engine Permaband? Interessant. Also wir haben uns äh, etwas kurzfristiger entschieden, Inferno zu spielen, weil ähm, ich auch der Meinung war, wir haben jetzt eigentlich ein gutes Setup dafür, dass wir Inferno spielen können. Das sollte keinen Grund geben, das nicht zu spielen. Ähm, in Sachen Handling kann ich eigentlich jedem helfen, besonders auf Inferno gerade. Ähm, war eine unserer stärkeren Maps früher vom Handling her. Und besonders in Pressure Games... Wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Wir hätten Zeit gebraucht, ein bisschen in Inferno besser reinzubekommen, um Ancient ein bisschen besser reinzukommen. Und zum Beispiel Overpass hat auch sehr gelitten mit äh, Nils äh, anstatt Josef zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel, wo äh, Josef anstatt Nils auf der Map gespielt hat, äh, haben wir ein bisschen besser ausgesehen. Unsere ganzen Protokolle, unser ganzes Movement auf der Map äh, war ein bisschen flüssiger, würde ich sagen. Also da hat man hat schon gemerkt, so auf drei Maps hat ein bisschen Training gefehlt. So auf den anderen Maps würde ich sagen, hätte uns jetzt der ein oder andere Prack jetzt nicht unbedingt viel weitergebracht. Aber zum Beispiel so zwei Pracks auf Inferno, vielleicht zwei Pracks auf Ancient mit bisschen Besprechungszeit und so. Ein, zwei Spiele auf Overpass, das sind, ja, ich, also das sind ja so fast, ich sag mal, ein, eineinhalb Trainingstage, vielleicht fast zwei Trainingstage, je nachdem wie viel man besprechen muss. Die haben uns schon gefehlt, würde ich sagen. Besonders mit dem Line-up, Alt. Ja. Dann auch schon hier ein paar Mal in letzter Zeit gehört, ob wir wissen, was bei Nick abgeht, also bei Garde. Der schöne Nick, so viel ich weiß, versucht er sich gerade bei ein paar Teams anzubieten und sollte auch im Sommer gute Chancen haben, gepickt zu werden. Also ich denke nicht, dass wir ihn nochmal bei Big sehen. ist ein Helikopter-Einsatz, Sorry dafür. Also, was sollten äh, bei dir, Alter? Schiff. das ist aber sehr gefährlich gerade. Heißes Pflaster. So. Ähm, ja. Glauben wir, dass Dennis nochmal in die Szene zurückkommt? Nee. Doch, der Ganz will doch jetzt gut. so ein bisschen immer so. Also, in die Szene als, als so als Spieler? Als Spieler nicht. Als Spieler denke ich nicht. Das, sei, das ist eher so der Struktur in Deutschland geschuldet, dass da für ihn, denke ich, nichts Sinnvolles dabei ist. Ich würde ihn, ich sehe ihn immer noch bei Sprout, wenn ich ihn sehe. Warum auch immer. Aber er und Timo sind schon eigentlich immer unzertrennlich gewesen. Aber ich glaube nicht, dass er nochmal als Spieler zurückkehren wird. Aber er hat sehr coole Auftritte gehabt. Er war bei Red Bull Flick gewesen, das, was du letztes Jahr gemacht hast. Ja. Er hat äh, coolen Content mit uns gemacht für Philips, fürs OneBlade. Und. Ähm, auch mit Backforce ein paar Sachen. Ist schon, cool, ist schon ein cooler aus, Dude. Ja. Der sollte bei sowas öfter mitmachen, auf jeden Fall. Ja, ich gehe mal davon aus, dass man ihn bei ein paar Sachen noch sehen wird. Und vielleicht sogar äh, weiterhin in Expertenrollen. Das wäre auf jeden Fall jemand, der sehr viele Geschichten zu erzählen hat. Hoffentlich nicht zu viele von uns, aber wahrscheinlich doch. Ähm, wieso werden... Oh, das ist eine... Lenz, das hast du geschrieben, ne? Wo? Mad Max 21 fragt, wieso werden krasse Führungen von euch meistens nochmal knapp? Ist das ein mentales Problem? Also Lenz-Theorie ist... Fragezeichen Lenz oder, wann, aus, oder äh, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, wieso bricht, bricht ihr nach 7-1 oder 7-0 genau, das ist A1. die Lenz-Theorie. Wir führen 7-0 7-1 und dann verlieren wir fast jede Runde in Folge. Lenz, was ist denn deine Erklärung? Das ist jetzt sehr interessant. Okay. Das ist ja noch interessanter als was ich... Aber... Dachte. Aber habe ich eine Ge Du kommst aus dem Gefängnis äh, Freikarte? Ja. Wenn ich du <lacht> das okay. kannst auch alles auf mich beleben, das ist in Ordnung. Also, meine Theorie ist, dass wenn wir so geil in ein Game kommen, am Anfang, weil wir haben diese Momentum-Runs, haben wir ja auch sehr oft am Ende, wo wir fette Comebacks machen. Also, ich ich persönlich habe es lieber, wenn wir am Anfang hinten liegen und dann gewinnen ist die Chance sogar tatsächlich höher, äh, aufgrund von meiner jahrelangen Erfahrung als Zuschauer und Teammanager. Wie Team viel Geld hast du schon in Jinx äh, investiert? Also sagen wir, ich habe äh, gegen Fnatic, als wir in Lund waren, habe ich drei Salate an Fabi verloren und die haben 60 Euro gekostet zusammen. Das waren gut investierte 60 Euro, dass ihr ins Halbfinale kommt. Dankeschön. Aber Dankeschön. ich sage natürlich, ähm, dass ihr ähm, vielleicht ein bisschen... Also entweder könnt ihr nach so einer Führung, seid ihr overhyped und ähm, denkt, es ist zu einfach und habt wirklich so eine Blockade im Kopf, wo ihr sagt, so ähm, wenn es dann einmal nicht läuft, scheiße, äh, jetzt haben wir doch alles falsch gemacht, anstatt weiter auf seine Stärken zu vertrauen, oder das Team oder der Coach schafft es nicht, auf die Reaktion der Gegner zu reagieren. Gibt vielleicht Momente, wo die Gegner auch sagen, naja, okay, das Game ist eigentlich weg, wir können YOLO machen und vielleicht kommt ihr darauf nicht klar. Oder die stellen irgendwas Wichtiges um und ähm, ihr habt keine Antwort darauf, weil ihr es äh, entweder nicht wahrnehmt oder nicht handeln könnt. Das, das wäre jetzt die Lens-Theorie. Ja, aber die, das sind ja viele. Du hast ja viele Ausfahrten äh, gezeigt. Ja, ich, ich brauche wahrscheinlich, brauch wahrscheinlich mehr. Du kommst aus dem Gefängnis Freikarten. Also, ich kann mal so sagen, also billig erklärt ist, ich denke mal, das Erste, was ich gemerkt habe, wo ich ins Team gekommen bin, ist, wir haben ein sogenanntes Flow-Problem. Wir spielen viel zu selten den Flow des Spiels. Wir, spielen, wir sind zu statisch in den Analysen. Ja, wir haben eine Analyse, aber der Flow des Spiels, der Flow des Spiels bedeutet... Ist das Spiel hektisch, ist das Spiel ähm, kontrolliert, ist das Spiel, ich sag mal so, äh, sehr, sehr dirty, kommt es also, sprich, kommt es auf viele Einzelaktionen an. Ähm, ist ein Spieler vom Gegner jetzt ein bisschen overhyped, merkt man da, der will ein bisschen zu viel selber entscheiden. Also da gibt es viele Faktoren und ich habe gemerkt, dass diese Faktoren in dem Team, bevor ich sozusagen gekommen bin, sehr vernachlässigt wurden. Das bedeutet, man hat einen guten Plan und das hatten das hatten sie auch vor mir. Meistens einen relativ guten Plan, also einen guten Gameplan, gute Analysen, weißt du, gute Ideen und dann ab der Führung oder ab der, ähm, nachdem sozusagen so der Plan ist dann, ist so, weißt du, so, jetzt habe ich nichts mehr mit dem Plan zu tun, dann starten die Probleme, weil dann muss der Float starten. Was haben, was, wie haben die Gegner in den ersten Runden reagiert? Ähm, wie verstehen Sie überhaupt? Hat unsere erste Equip irgendwas in Ihrem Gehirn ähm, verursacht, was, was wir vielleicht manipulieren können, was wir vielleicht äh, ausnutzen können? Und ähm, ich denke, das war auch ein Grund, warum wir immer höhere Führungen abgegeben haben. In Versuchen es jetzt ein bisschen, habe ich versucht, den Fokus auf den Flow zu legen. Das haben wir eigentlich auch ganz gut gemacht. Viel mehr Midround Calls. Johannes konzentriert sich sehr auf den Flow des Spiels. Ähm, Spieler konzentriert sich auf den Flow des Spiels. Es ist noch nicht perfekt, bei Gott nicht. Ich meine, äh, wir haben aber jetzt etwas stärkere CET-Seiten. Weißt du, wo wir zum Beispiel jetzt gegen Astralis, ähm, ich glaube, ja, es gab auch wieder eine Szene, wo wir 7-1 geführt haben. Und es ging am Ende dann 11-4 aus, was aber hätte 12-3 ausgehen müssen. Ja. Ähm, aber im Vergangenheit hätten wir nur 9 Runden geholt. Oder vielleicht nur 8-7 die Hälfte beendet und das ist schon mal besser in die richtige Richtung, aber ähm, ich bin mir definitiv bewusst, dass es da, ähm, ich sag mal, äh, da sind wir manchmal den Gegnern ein bisschen unterlegen noch, aber sind schon sehr, sehr viel besser geworden und deswegen sind auch die Ergebnisse besser jetzt, denke ich, weil wir uns mehr auf den Flow des Spiels konzentrieren als nur auf, ich sag mal, auf die Analyse oder auf, ähm, ich sag mal, unser eigenes Spiel. Okay, bleiben wir beim Thema Floh des Spiels. Ähm, wie siehst du diese Diskussion über online sürson und offline sürson Ja, also, äh, wenn man natürlich ähm, Rische kennt, ist es auf jeden Fall so, der muss sich natürlich wohlfühlen in der Umgebung und wenn das Setup jetzt nicht so gut ist und so weiter, dann stört es ihn schon, aber man sieht es nicht nach außen, weil der regt sich jetzt nicht auf, haut auf den Tisch oder so, sondern der macht halt sein Ding durch und ich würde auch nicht sagen, dass er ähm, irgendwie online irgendwie anders ist als offline. Also von seiner Kommunikation her, von seinem von seiner Aura her, ähm, wirkt es eigentlich alles gleich. Ähm, deswegen, aber ich bin mir natürlich dennoch bewusst, es ist aber einfach, äh, ich denke mal logisch, dass solche ruhigen Spieler, denke ich, ähm, nicht den Hype verspüren, jetzt im Laden unbedingt auf der Bühne, viel Adrenalinkick bekommen und dadurch vielleicht bessere Performance machen oder vielleicht schlechtere Performance machen. Und ähm, ich denke, deswegen müssen wir einfach öfter in diese Situation kommen, um mehr darüber sagen zu können, ob wir ähm, vielleicht da ein Problem haben oder nicht. Ähm, ich denke, in, auch in den anderen Turnieren war das so okay. Natürlich hätte man, weiß jeder, also jeder Einzelne, aber auch im Team, hätte äh, die letzten zwei Spiele in Cologne besser spielen können, das ist ganz klar. Da gab es keinen, der jetzt sagen würde, nee, das war mein Maximum. Deswegen also müssen wir da einfach öfter in die Situation kommen. Und äh, ich weiß aber, wie Rische tickt und wie der arbeitet. Also da macht euch da keine Sorgen. Der Typ ist wirklich eine absolute Maschine. Und wenn er mal hier und da vielleicht ein schlechtes Spiel hat, braucht er meistens nur eine Runde. Dann kann er das Spiel wieder turnen. Und er hat immer noch sehr viele gute Teammates. Er hat gutes, guten Stuff hinter sich, dass wenn er mal vielleicht nicht so optimal performt, dass wir ihn haben. Und dann braucht er halt eine Runde, um wegzukommen, wie zum Beispiel auch gegen Astralis auf das 2. Äh, hatte er nicht so ein gutes Spiel am Anfang. Wir haben ihm vertraut, wir haben gesagt, eine der nächsten Runden musst du holen, hat sein Ace geholt und dann hat es angefangen auf Overpass. Eigentlich sehr, sehr solide und gut gespielt und auch da gewesen eigentlich. Ja. Gut. Ähm. Was haben wir? Ich, hatte, ich scroll mal einmal hoch. Ich hatte oben halt schon eine gute Frage gesehen. Ähm, da wurde tatsächlich sogar auch hier äh, nach der richtigen Situation gefragt. Ähm, was meint, genau hier, was meinte Jarosch mit seinem Tweet, als er gesagt hat, der nimmt das alles auf seine Kappe? Ja, aber Leute, ist doch klar. Wir wissen alle, wie Johannes spielen kann. Und dass das nicht sein bestes Spiel war, da müssen wir nicht darüber reden. Aber... Der Typ, Alter, der Typ ist eine absolute, der hat einen Anspruch an sich selbst. Das, also da kann nicht mal ich mithalten, okay? Also so, wenn das nicht, zu, wenn das nicht genug Praising ist, dann weiß ich auch nicht. Also der Typ ist sehr, sehr streng zu sich selbst, weiß genau, was er falsch macht. Und ähm, ist natürlich sehr, sehr traurig, wenn er jetzt besonders in, also für Köln nicht seine beste Leistung abrufen kann. Äh, oder nicht abgerufen hat. Ähm, ist doch klar, dass er da sehr, sehr traurig ist und weißt du? Also ja, ja, da gibt es eigentlich so nicht viel zu sagen. Er hatte einfach, es war einfach nicht sein Game. So, er hatte, aber dafür hat er dann auf Overpass hat er einen, ist er aufgewacht, hat sehr viele Runden gecarried, unter anderem auch die Pistols. Also deswegen ähm, kann man mal ein oder eineinhalb Maps schlecht haben. Aber sein Team ist ja da und deswegen ist es ja ein Best of three. Und in der dritten Map hat er, denke ich, sehr, sehr gut gespielt. Hier ist noch eine wichtige Frage vom Chefredakteur von 1HP, der besten Newsseite, die es gibt für deutsche Szenen News in CS. Vermisst du es selbst auf dem Server zu sein und zu spielen? Gerade Oder wie würdest du einfach gerne mal so einfach einen wegschubsen und dann sagen, okay, du bist jetzt raus, Gott spielt. Nein, also das Einzige, was ich will, ist, dass die meine Stimme hören. Das ist das Einzige, weil ich habe, ich bekomme ja alle Ansagen, bitte, ich habe ja keinen Ingame-Sound, ne? ist ja klar, ähm, aber und dann höre ich in welche, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Charade spielt und ihr merkt so, der Typ, der, also ähm, ihr seid der, der halt so Pantomime macht, ne? Oder, oder halt Charade, und ihr merkt halt euer Publikum, ähm, so die Wörter, die sie euch reinwerfen, gehen in die falsche Richtung. Und das ist manchmal so, wenn ich äh, von außen zuhöre und ich höre halt, was für äh, Sachen kommen und ich sehe halt die Inhalts und denken mir so, okay, die sind da nichts so Ich habe einen Read halt. Aber ich merke so die Ansagen, hey, die sind vielleicht da. Ja, ich habe da vielleicht das. Ja, vielleicht. Und dann merke ich so, wir driften in die falsche Richtung. Und da wäre ich schon sehr, sehr gerne manchmal alleine, deswegen auf dem Server, um zu sagen, ey, die Idioten, die kommen da nicht. Die kommen genau dort. Und meistens habe ich leider recht. Und <lacht> das ist das Einzige, was ich eigentlich äh, gerne will. Weil ansonsten sind die Jungs alle super... Ähm, und äh, spielen natürlich viel besser, sehr ja klar. Okay, ähm, wollen wir mal. Kommen wir erklären, jetzt zu zum Geschmacklichen. Ja, genau. Kommen wir zum Geschmacklichen. Sehr also warum ja. wir diesen wunderschönen Stream, Leute, der äh, sehr, sehr selten geworden ist, erstmal an die ganze Valorant Community, also es tut mir leid. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, ihr vermisst diesen... Absolut kostenlosen Content von damals und habe mich ein bisschen vermisst, weil das war schon sehr guter Content, wenn ich mich, äh, wenn ich mal so kurz auf meine Schulter klopfen darf, Lenz, du so weißt, ich, dass ich das nicht so oft mache. Jemand würde jetzt sagen, hör auf dich selbst zu beweihräuchern. Ja, genau. Aber, aber natürlich, die Zuschauer wissen halt, dass äh, ich das natürlich sehr gern mache. Und äh, wollte sagen, es ist wirklich sehr schwer, wenn man ein, ich sag mal, in die CS Schiene wieder geht, man hat also was an Pressure von Valorant und CS, das kannst du nicht vergleichen. Das bedeutet nicht, dass Valorant da nie hinkommen wird, weil da werden wir vielleicht auch irgendwann hinkommen, aber es sind unfassbar viele Turniere in CS. Ich habe nicht mal ein- und ausatmen können. Ich habe heute, seit langer Zeit steht das an, seit Jahren steht das schon an, habe ich so meine Bankgeschichten ein bisschen geklärt. Nee. Ähm, doch. Ich hab nee. Jetzt, doch, doch, Niemals, Lüge. Bruder doch, doch. Roman. Ja, ich hab mit Roman natürlich... heute Mit Roman Date. also, okay. Natürlich. Also. Ja, aber guck, aber jetzt wirklich also so die To-Do-Listen abzuarbeiten, ist mal manchmal, ich schwör's euch, wenn man einen freien Tag hat, dann will man auch einfach nur game, Mann. und ein bisschen chillen. Und diese Tage nehme ich dann nicht zum Arbeiten, sondern echt zum Ausruhen. Und heute hatte ich mal sozusagen so einen Tag, wo ich ein bisschen arbeiten konnte, so in diese To-Do-Liste. Deswegen... Hat mich das sehr gefreut und will damit sagen, dass diese Streams leider sehr, also seltener werden, aber ich dennoch äh, ab und zu, auch jetzt auch mit vielleicht einer Pressekonferenz, immer mal wieder am Start sein werde. Ähm, sehr gerne. Vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel Valorant anschaue und richtig so vom Hohen Ross, ich bin ein erfolgreicher CS-Coach, die Leute judge, Lenz, äh, auf diesem Hohen Ross kannst du natürlich auch mit dabei sein. Sehr gerne. Aber zurück zur Frage, warum wir heute hier sind, Leute. Wir haben eine coole Map. Ich habe äh, eine Kooperation mit Müllermilch, Leute. Wir werden, wie Lenz schon gesagt hat, in äh, Köln sein. Ähm, ihr habt vielleicht den einen oder anderen Trailer schon gesehen. So ein bisschen Animationsfigur. Ähm, Isda. Aber wir wollen auf jeden Fall jetzt die Map uns anschauen. Ähm, ich habe die Map einmal nur kurz gestartet. Ich habe sie noch nicht gespielt. Und ähm, für euch gilt es, ihr könnt auch in den Chat, glaube ich, Ausrufezeichen Müller oder Müllermilch eingeben. Das müsste auch unter dir in den Infos verlinkt sein. Ja, warte mal, Müller, ja genau. Da ja. seht ihr das alles und ihr könnt, wenn ihr mich schlägt und die Sachen sozusagen screenshottet, hochlädt, alles was da unten steht, äh, befolgt, könnt ihr dann ähm, zweimal zwei Karten ähm, gewinnen und ähm, ja, euch äh, Cologne von einer, äh, hey Twisten my friend, how are you? Ja. Und äh, könnt ihr halt dann dort ähm, mit dabei sein und Lenz wird am Start sein, gezwungenermaßen wahrscheinlich. Nee, ich bin als äh, mental Backup da und ich würde auch sehr gern einmal die Chance nutzen, um meinem guten Freund Gob in der Kolbstraße mal beim leckeren türkischen Essen entspannen. Und vielleicht ja. danach noch eine Don Durma. Ist das Eis? Aber wir ne essen eigentlich nichts Süßes, letztes. Wir sind eigentlich Ja, aber dieses, dieses türkische unterwegs. Eis, äh, ja, okay, dann lassen wir das weg. Außer wir machen noch ein bisschen sein. Tennis, Sport, ein bisschen Basketball, dann okay. Aber wir sind ja eigentlich relativ clean unterwegs, Leute. Und deswegen gibt es auch von Müllermilch Zero-Getränke, wovon ich bisher aber nur Vanille probiert habe. Hast du schon mal eine probiert? Nein, leider noch nicht. Ich war sogar letztens ähm, extra, um das zu probieren, aber... Das ist sogar relativ neu, glaube ich. Also ich habe es auch gar aber nicht gesehen. Aber ist das zero Calorie Zero, oder ist das nur Zero Sugar sozusagen? Das und hat Zero vielleicht, Sugar. Ja, aber es ist schon ja nice. Wie okay, schmeckt es denn? So also, unter uns. Äh, ich habe schon sehr viele schlechtere Sachen getrunken. Also man kann es trinken, aber du weißt, Müllermilch musst du eiskalt trinken. Mein, meine, ich bin eh, du kannst mich dafür nicht nehmen, meine lieblings war Kiba gewesen. Äh, du hast schon ich einen speziellen mal, Geschmack sozusagen. Ich habe wirklich, hab wirklich einen speziellen Geschmack und ich hatte mal ganz kurz, gab es glaube ich eine kokos Edition die habe ich auch literweise getötet. Aber ja, äh, eiskalt, die Zero Vanille kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, so, ich, es gibt, Was ich, ist denn euer Geschmack? Pistazie, aber da guckt Zementkopf, das sagen ultra viele, ich habe es noch nicht einmal probiert. Doch man, Pistazie auf jeden Fall nice. Von erstmal Chills, äh, da gab es mal eine kooperation von Schokolade und Erdbeer in einer ähm, drin, also so ein Mix. Ja, es gab mal so silberne. Also, die, da, also die haben so eine spez spezielle Limited ähm, Pistazio, Kokos, interessant, Alter. Dickerchen. Aber ich mag Nils, das hat nicht so. Hey, Nils, Nils, Nils, du bist in-game hier. Jetzt, äh, machen wir hier. Hey, steht wie viel steht's denn 1, da? 1, 1, 1, 1? Die nee, wird ein bisschen, wurde was? ein bisschen reingeschissen. Da darf man jetzt hier nicht stream schauen, aber ich weiß, wie Nils gerade auf Balkon Balkon... Oh, aber Kippen das ist best, best of 5, ne? Ja, das ist Best of 5. Okay, Jungs, weiter äh, natürlich parallel auf zweiten Monitor Academy anfeuern. Das ist ja, ja klar. Nee, das schafft ihr jetzt. Äh, also, es sind sehr viele Klassik-Leute mit dabei, wie man hier sieht. Aber mir gefällt doch der Pick von, äh, von äh, Renania Tritius, äh, Müller-Milch-Jack Daniels. <lacht> das ist auf jeden Fall die würzige Diesen Variante. Ihren Geschmack habe ich in Rewe noch nicht gesehen, Alter. Da muss man ein bisschen mixen. Naja, auf jeden Fall äh, wichtig ist, wenn ihr die Highscores von Fati schlagen wollt. Ähm, und das auch getan habt, bitte äh, richtig mit dem Hashtag Home auf Twitter hochladen, damit man das zuordnen kann. Danke, der Sehr guter ähm, Ja, ja, ja. Und die Gewinner äh, werden ausgelost am Montag und über Twitter kontaktiert. Aber also bitte dann auch werden DMs wir die Soft Gewinner auch so. treffen? Ich denke schon. Und es gibt noch etwas anderes, was ich ansprechen will. Ich muss mal hier kurz ein äh, bisschen Eigenwerbung machen. Den Kühlschrank, machen. den es zu gewinnen gibt. Man sieht, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist das neue Cologne-Trikot, Leute. Das wird es nur in Cologne auf okay. Cologne, für Cologne geben und ähm, ich habe heute mit Management geredet, weil ich dachte mir so, ey, wenn ich jetzt irgendwelche Leute sehe mit dem, genau mit dem Trikot, dann will ich denen irgendwas Gutes tun, ne? Und ich darf mal später in das Merch äh, reingehen und mir so ein paar Sachen schnappen und ich werde versuchen für uns Leute, für uns alle das Bestmögliche rauszuholen, damit äh, ich euch noch, wenn ich irgendjemanden sehe, ey, du hast das Trikot an, so, hier hast du das zum Beispiel. Irgendein, keine Ahnung, was ich äh, Warte, noch Warte, muss ich den Rucksack tragen, wo die Sachen drin sind? Ja, Lenz, musst du tragen. Das ist oh, schon gut. Das ist, das. ja genau. Aber so, dass wir so eine... Also, dass die Leute ein bisschen belohnt werden, die das Trikot so tragen, okay? Ja, also ich habe jetzt angeboten, um mit Tipp. den Leuten Bilder zu machen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu dreist gewesen, deswegen haben wir das gelassen. Ja, Daniel ist ja hier im Chat, unser Geschäftsführer, der wird sicherlich mal aus Versehen das Merch-Lager offen lassen. Ja, Und genau. Und ja, Rodor Lenz wird die Tasche tragen. Ja, genau. Also, natürlich Lenz, dafür bist du da, danke. Ja, also, es gibt auf jeden Fall, äh, die Gewinner kriegen äh, das äh, unterschriebene müller jersey das ist auch hier eine Special Edition. Äh, Unterschriften gibt es von dir, Melly und Tweeday, glaube ich. Ja, äh, Gibt ein Meet and Greet mit den Leuten. Und äh, zusätzlich gibt es noch einen Mini-Kühlschrank zu gewinnen. Der wird nach der I.M. verschickt. Also Teilnahmebedingungen nochmal kurz wiederholt. Highscore von Fatih schlagen. Das wird nicht, nicht schwer. Home. Das wird nicht schwer, Leute. Ich ja, stell dir vor, gesehen. ich müsste spielen. Das wären sehr viele Gewinner. <lacht> ja, man wird ja dann ausgelost. Ja. Ja. Und äh, also es gibt. Vier Gewinner insgesamt, also zweimal zwei Weekend Premium Tickets. Das sind die besseren Tickets für Cologne, äh, für sich und eine Begleitung. Und das hat schon einen Wert von 299 Euro. Also ist auf jeden Fall ähm, eine erfrischend gute Kooperation, die du da am Start hast. Genau, was auch noch erfrischend ist, dass wir jetzt direkt in Game gehen. Leute, ja, ihr könnt auch unten in dem Link, könnt ihr die Map euch auch runterladen, ja? Und euch einfach, so wie ich jetzt, ich zeige es euch mal, wie das geht, in-game, also auf die Seite gehen, ne, ganz normal, ähm, ähm, dann abonnieren. Also, Lenz, ich weiß nicht, ob du wüsstest, wie das geht, äh, ohne dich nee. äh, persönlich anzugreifen, natürlich. Nee, nee, nee. Genau, also ihr geht sozusagen auf, den, äh, also startet euer CS, oder geht auf die Seite, abonniert es, dann müsst ihr CS starten. Und ich hoffe jetzt, dass auch alles jetzt gut klappen wird. Und dann gucken wir uns als erstes gucken wir uns mal die Map an, okay? Und ihr könnt ruhig im Chat ein paar Tipps geben, aber nicht zu viele Tipps, damit es halt relativ einfach für euch ist, okay? So auf, auf Cool-Basis. So, man geht hier oben auf CS, dann geht man hier, dann auf Workshop, Leute, ja. Und dann ist die Map in dem Fall bei mir hier jetzt. Da unten machen wir Go. Und schon geht's los. Lenz, weißt du überhaupt um was es in der Map geht. Nee, ich musste eben nur einmal kurz lachen, weil da... Aber ganz gut. Ein... Ich finde, das ja. Bild sieht schon cool aus, muss ich sagen. Damit können Sie schon das ein bisschen Das ist auf jeden flexen. Fall cool. Ja. Ich musste eben kurz lachen, weil hier ein Chat-User gesagt hat, du siehst aus wie Winnie-Pooh. Echt? Es gibt jetzt irgendwie ein... tausend andere Figuren ein, die eher aussehen wie du. Ja, es gibt jetzt einen Horrorfilm, da hat der Killer ja, eine Maske von Winnie-Pooh an. So, guck mal, also ja. in der Map geht es darum, die ganzen... Getränke einzusammeln. Gucken wir mal hier, das ist ein schönes... Zero aber hier Vanille. Zero Vanille schon, zack. Und dann muss man halt so weitergehen. Das ist halt... Das Wichtige ist, man muss halt versuchen zu verstehen, was der beste Waypoint ist, okay? Das kann halt so ein bisschen dauern. Du hast nur einen Weg oder was, oder? Ich weiß nicht genau, wie, welchen Weg, aber so... Also nee, du kannst wahrscheinlich so frei bewegen, wie du möchtest. Also ist, wann drauf. ist die Map vorbei, wenn du alle Flaschen genau, eingesammelt steht, hast Genau, da steht jetzt 8 Bottles left. Ich glaube, du musst insgesamt 11 Bottles ähm, okay. nehmen. Jetzt muss ich zum Beispiel mal gucken, also wahrscheinlich von hier. Boah. Tja Gott, Passest also ich habe da oben eine gesehen. Vielleicht wäre ich doch schneller als du auf dieser Map. Hm, da kommst du nicht oder so kann ganz man So hoch. Na Da ein bisschen drum rumjumpen. Nee, nee, das geht nicht. Nee, nee, ich nee. muss drum gehen. Du kannst nicht äh, hier rum... Jumpen. also hier rum geht's. Das geht. Schade. So, wir werden die Map ein bisschen kennenlernen, das kann ein bisschen dauern. Warte mal dann so, dann hier. Ja, weil man bleibt hier oben hängen, weißt du? So als ihr könnt ja auch ein bisschen von mir lernen. Oh, es gibt verschiedene Zero Geschmäcker. Ja, ja, das hatte ich ja schon gesagt, aber ich habe es ja nur einmal probiert, weil ich echt Bock hatte auf ein kaltes Getränk. Aber das ich finde das voll cool eigentlich, dass es so viele Zero Getränke gibt. Weil Leute, die wirklich so ein bisschen versuchen, darauf zu achten, dann immer noch eine Option haben... Ah, warte mal, wie komme ich denn überhaupt da? Da ist ja um was. Dass man dann auch noch eine Option hat, irgendwas zu essen. Ah, okay, nice. Oder zu trinken in dem Fall. Banane, Lenz, was sagst du zu Banane? Äh, also das war so meine Einstiegsmüllermilch. Würdest, ja, würdest du sagen Esstier oder wie? was würdest du sagen so? Welche Tierliste? kommt ja, Banane, ist das, Leute? Um... Das, das Problem, also Bananenmilch an sich ist Esstier, eine selbstgemachte, die Müllermilch hat nach einer Zeit für mich so ein bisschen den Status an die Kiba verloren, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe einen sehr speziellen Geschmack und deswegen sollte Lens Judgment niemals gelten. Lens Judgment, Best Judgment. Guck mal, aber ich habe schon ein bisschen, so glaube ich, die Map ein bisschen raus, oder? Hier, hier kann ich noch rennen. Okay, bis hier hin. Hier geht's nicht mehr. So, noch zwei so. Bottles left. Da oben und da oben. Okay. Es wird auf jeden Fall ein bisschen Movement Fail geben. Es wird Movement Fail geben, aber ich muss einen guten Plan machen, Leute. Wie, von welcher ich starte. Boah, ich wünsche, ich könnte so gut, äh... Mich in ich glaube, glaub, Müllermilch wünscht sich, dass wir einen aktiven CS-Spieler genommen hätten, wenn man dich über die Map äh, krabbeln sieht. Warum denn? Er soll mehr Leute dann, das, das einrichten. Da soll doch mehr Leute einrichten, äh, einreichen. Warte mal, da hoch? Zementkopf, gelbe Karte. Was hat Zementkopf gesagt? Am besten ist eh Muttermilch. Das hat mich ein Spieler aus unserem Team schon gefragt, ob ich das probiert habe. Und äh, natürlich nicht. Also ich habe jemand aus unserem so Team gefragt, ob du ja. Muttermilch probiert hast. Ja, mit einem Grinsen. Hm. Okay, so Und das geht's war ein Spieler aus Ostdeutschland. Ah, okay. Das ist offiziell die erste Zeit. Okay, so jetzt muss ich mal einen kleinen Plan machen, Lenz. Okay, und du bist in den Plänen, wie in den Gameplänen immer sehr, sehr gut mit dabei. Okay. Ich würde, das, ich würde das von außen oben nach innen gehen. Ich würde die erste, würde ich als letzte holen. Die hier? Also so würde ich anfangen hier rechts. Die würde ich als letzte. Die, die mittlere hier, ne? als letzte, ja. Ja, okay. Versuchen wir es. Oder von mir aus als erste. Das du Gute, gehst ist, einmal außen. Rechte Maustaste gedrückt lassen für den Neustart. Das hat mir Phil noch gesagt. Und jetzt geht's los, Leute. Eins in den Chat, wer möchte, dass ich eine gute Zeit mache? Oder halt zwei in den Chat, damit ihr halt eine höhere Chance habt. Ich werde mich natürlich davon nicht beeinflussen lassen. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, diesmal fange ich hier an. Viele eins in den Chat. Also ihr wollt... Dass die Leute, die sich das verdienen, auch wirklich verdienen, ne? Das ist korrekt. Gute Spor Sportsmanship, Leute. War das hier? Ja, ne? Hey, Lenz, das sieht doch schon mal ganz gut aus, Alter, oder? Das Ist meine Strategie Psst. oder nicht? Ja, doch. Ich, also. die Gute. ich verstehe die Frage nicht. Was war die Frage? Ich habe nicht zugehört. überleg schon mal, was die nächste Option wäre. Ich glaube jetzt hier. Okay, das kann man auf jeden Fall verbessern, noch diesen, diesen Part. Ja, wenn du jetzt überlegst, also wir du müsstest das einmal andersrum quasi noch machen. Und dann nochmal irgendwie einen Mittelweg und dann müsste man überlegen, wo hätte man was optimieren können. Einer fehlt noch, wo ist denn der? Ich glaub, das war eine blaue irgendwo oben drauf. Okay, da habe ich aber über Zeit verloren. bin aber auch gerade lost. Chat. Wo ist der Chat, wenn man ihn braucht? Also, wenn du sie findest, wirst du auf jeden Fall immer noch Bestzeit haben, aber. Ach, da oben, okay es eine blaue? Ja, aber der ist Abfuck, ja, ne. muss ich sagen. Weil der... Okay, ich muss von dem Dach sta starten. Die muss ich relativ früh holen. Würde ich sagen. Nee, Essex, es geht nicht um Movement. Movement brauchst du nicht hier. also... Also, wird richtig. jetzt nicht... Ja, aber... Wir... Also, gehen wir mal ganz kurz durch. So. Ist das richtig, die und die zu holen, hier so zuerst? Eigentlich ja, oder? Weil die, die geht da halt relativ schnell. Zap, tap, tap. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen. könnte was von ist hier der, jumpen. Was, was wird hier gefragt, äh, was ist der Milk-Boost auf Maus 1? LOL, was ist das? LOL! da Läuft man schneller? LOL, ich kann so höher jumpen. LOL, hm. das changed alles. Wer hat das gefragt? Wer ist so ein die, G äh CL Panda. CL Panda, CL Panda also. hat auf jeden Fall gerade schon mal äh, etwas die mehr Hälfte Die Hälfte ja. der Leute ausgeschalten. Warte mal, ich könnte doch von hier mit so einem Milk Booster oben drauf. Ja, okay, ja, komm, wir versuchen es. Geil. Flieg. Okay, C.L. Panda auf jeden Fall schon mal sehr viele Fleißpunkte. Du hast aber nur EINEN Milkboost, oder? Nein, nein, nein, also ich bekomme immer EINEN. Ein. Du kriegst pro Bottle ein. Also okay, das geht. man kann es nicht so nice machen, wie ich dachte. Aber es ist eigentlich okay, ist fair, wenn du die gut einsetzt. Was du... Sonst würdest du ja nur da so rumjumpen. Boah, das sieht doch jetzt hier... Lenz, das sieht doch ganz gut aus, oder? Ja, danke an CL Panda. Wenn Phil im Chat wäre, könnte er hier mal einen Merge-Gutschein an CL Panda raushauen. Hat er sich verdient. Hm, Phil schreibt mir WhatsApp Blend. Bitte nicht wieder Merkversprechen. versprechen. Das ich <lacht> ja, das okay, ist ein Strand guter Okay, schreibt. Erst Boost aktivieren, dann Jumpen. Nicht ja, gleichzeitig. Ja. Hm, habe ich auch gemerkt. Okay, jetzt habe ich drei Booster. Gut eingesetzt. gewastet. Ah ne, warte mal, das müsste gehen. Nein! Da war ich Greedy Lens. Ja, das geht nicht, ne? Ja, ist okay, fangen wir nochmal neu an. Aber es sah schon mal besser aus, Leute. Wie lange soll ich das eigentlich so auf cool Basis versuchen? Hm. bis wir einen ordentlichen... Äh Die Frage ist, was ist, ich versuche gerade zu erörtern, was ein ordentlicher Move ist eine ordentliche Zeit. Ich würde sagen unter 1:30. Ja, man hätte ich auch gesagt. Ist auf jeden Fall möglich, aber bei Weitem noch nicht. Man muss aber, man kann ja. auf jeden Fall viel Zeit hier, ich sag mal, aufbringen, um sozusagen den Perfekt, die perfekte Route zu finden. Aber das ist schon mal, glaube ich, gut hier. Das spart mir noch mal mehr Zeit. Tja, bist du gut in der Zeit? Fünf Bottles left. Also. Was. Der Ekel da oben. Okay, komm, Gott. Noch 25 Sekunden. Für zwei. Du gehst dann noch. Jetzt wird's knapp. Du schaffst das. Vielleicht schaffen wir eine 1,25er Zeit. Jetzt nicht äh, wie Jarosch im Brunnen hängen bleiben. Vom Diffuse. Ah, Toxia Das wird nichts. Das wird nichts. Aber okay, okay, okay. Was sagt der Chat, Alter? Ich habe den Chat jetzt ein bisschen ignoriert. Ich habe den Aslan gemacht. Das stand doch auch, dass man mehrere Boosts gleichzeitig aktivieren kann. Oder ja, aber wie, ich mich. ja, aber wie funktioniert das? Gucken wir mal, warte mal. Also erstmal ein bisschen Probe. Mehrere Boosts verwenden. Da kann man bestimmt noch. Also, dann ist so infinite possibilities. Guck mal, ich habe jetzt zwei Boosts. Bam, bam. Aha. Okay. Ja, okay, komm. Aber das Problem ist, ich hätte mir wenn ich mir wenn ich unfair wäre, hätte ich mir ein Video angeguckt, glaube ich, vorher. Okay, dann benutze ich hier noch nicht, weil das lohnt sich noch nicht. Das wird mir vielleicht nur eine halbe Sekunde einbringen. Ich glaube hier ist es worth it. Überlegt, Nein! Ich hab verkackt. Okay, nochmal. Wieso? Ja, weil ich hab den, ich bin oben hängen geblieben mit dem einen Jump. Aber ich glaube, ich, glaub, ich mache es doch my way. Und ich benutze nicht den doppelten. Hat jemand die Map schon gespielt? Chat, wer gespielt hat? Aber ehrlich. Und wer wird die Map okay. heute noch spielen? Nein, ich habe hier gar kein mehr. Nein, ich habe irgendein gewastet lens. Ich muss noch mal neu machen. Okay, Leute, habt ihr irgendeinen Tipp, wo man den Doppelbus einsetzen? Oder sagt ihr, also da wo es, es ganz unwendig? hoch geht, hier sagt Essex. Okay. Vielen Dank, SX. Korrekt von dir, Bro. Mann, dass das nicht geht, Alter. Das hab ich eigentlich schon verkackt. Wie viele Jumps kann man sozusagen äh, machen? Der hohe Turm, also hier, ne? Da würdet ihr es benutzen. Ja, okay. Noch einen Versuch, Leute. Er Macht aber schon Bock, ich schwör doch. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ich würde mir die Finger brechen. Viele Leute würden es gern sehen, Lenz. muss ich echt vorstellen. Ach, Mann. Ich glaube, Infinite 5 geht safe. Boah, was? Das ist krass. Aber lohnt sich das auch? Oder habe ich überhaupt den richtigen Waypoint? Lenz, was sagst du? Waypoint gut, oder? Ich bin der Meinung, er ist gut. Okay, Benson schreibt, den hohen Turm an der Ecke vom Dach kann man mit einem Dreierboost äh erreichen. Ich habe jetzt Dreier. Ja. Einen benutze ich für hier und dann drei für da oben. Und wie benutze ich die drei? Wie benutze ich die drei? Das ist die Frage. Sollt ihr das erstmal testen, Leute? Das ist echt... Äh Taktisch, Alter. Man muss so überlegen, wo man, wo es sich lohnt, das einzusetzen. Versuchen wir diesmal diesen Weg. Das ist doch so man war nicht alles gleichzeitig aber egal wir müssen dann auch nicht die komisch aus. Ja, da habe ich ein bisschen verkackt, aber ich glaube, es ist das Richtige, den zu, äh, zuerst zu nehmen, weißt du? Als den anderen. Ja. Das sieht, sieht jetzt alles ein bisschen fresh aus. Würde ich als junger 17-Jähriger durch 16,5. Aber ich glaube, auch das ist hier richtig. Hier, dann den. Dann den. Und wenn ich jetzt richtig cool bin, schaffe ich es ins Fenster direkt rein. Lenz, kriegst du Punkte? Nein. Also, für das Jersey, was du anhast, ja, aber. Ey, für wo, die kann, man, den wo kann man nicht. denn das Jersey überhaupt bekommen, Lenz? Das Jersey kriegst du nur. Ähm, also, ist das Verkauf wirklich nur, nur oder ist das so ein marketing shit Nur, nur. Also das kommt auch nie wieder da rein dann. Also Gott, ich bin enttäuscht. Du bist nicht so lernfähig, wie ich gedacht habe. Du fragst mich immer marketing Marketingfragen. <lacht> ähm, also ich habe, so Ach, wie ich das verstanden das? habe, nur, nur in Köln. Boah, das ist gut hier. Lens, nicht so schlecht, oder? Ich, ich glaube, wir versuchen es noch einmal... Aber also das wird schwer zu toppen sein. Nee, ich glaube, das, das schafft man. Nee, also das wird schwer für dich zu toppen. Also so meinst du, ja. Also, ja. man schafft das, wenn man einen besseren Waypoint hat. Vom Movement her was in Ordnung, würde ich sagen. Okay, Leute, wir versuchen es so noch einmal, okay? Und go. Und dann müsste... Dann ist das sozusagen... Vielleicht kann das auch einer klippen. Ist ein Mod on. Ich hoffe, du fragst mich nicht, weil... Nee, lernst Ahnung. du nicht, nein, nein. Okay, dann Jetzt Konzentration, Fokus. Ja. Dem überlegt, ob ich dir ein motivierendes Lied singen soll, da ist mir eingefallen, dass ich nur Schlaflieder für meinen Sohn kann. Und da ist von mir auch nach der ersten Strophe schon auf. <lacht> Dann stehst du schon selber ein. Ey, aber was fies ist, die Farben der Flaschen ändern sich. Echt? Ja. Ist das nicht immer Diese... gelb da oben mehr zum Beispiel? Doch, ne, ich glaube schon. der blau eben. Der, der auf diesem Dings da war draußen war blau gewesen eigentlich. Jetzt war er rot. Vielleicht schafft man das eigentlich da so direkt rüber. Oh, schade, okay, komm. das spielen wir noch mal durch. Ach, komm, noch einmal. Das ist der Competitor, muss dann noch mal versuchen. Was glaubt ihr, Chat? Schafft Gob unter 120 im Kopf? Ja, aber schafft er es mechanisch? Nee, mechanisch bin ich auch gut. Die das muss nur äh, verbessern. Nee, mechanisch, also mechanisch bin ich im Move mit vielen Valorant-Spielern auch überlegen gewesen. Und auch in CS-Jumps. Ach man. Der Valorant ist auch ein Comic-Spiel. Lenz, wer war das, Alter, gerade? Das glaub, war Random Hater, da. Hater 3? Ja, so ungefähr. Ja, Aslan ist im Chat. Nee, was schreibt er? Eigentlich müsste, ich, müsste man Aslan auf der Map mal sehen. Ich würde Aslan gerne mal CS spielen sehen. Spielt sehr gut, Alter, muss ich sagen. Hast und du mal mit mal gespielt? Ja, wir haben Deathmatch mal gespielt. Ja, Nico ist eh eine Maschine. Aber guck mal, das sieht doch schon gut aus, Lenz hier, oder? Und jetzt wieder blau hier, da, wo du abgefarmt hast. Dann war die rot. Nein. Ich frage mich, ob ich das irgendwie besser hinbekomme. Oha, Benson schreibt, du kannst auf der Map S4 Cheats einschalten und no-clippen. Nur, nur so schafft man unter 30 Sekunden. Ja, aber komm. Also bitte. Ja, Cover eben einmal kurz Aslan beleidigt, Cover doppelt so alt wie Aslan und äh, auf jeden Fall auch Schlagfertiger. Ja, also hier, das hier kann ich auf jeden Fall noch verbessern, aber das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Aber egal, ich, glaub, ich würde noch... sagen, ein allerletzter Versuch. Ja, okay, komm. Aber mach vorher nochmal was, um locker zu werden. Vielleicht so eine kurze Atemübung. <lacht> nochmal an was Schönes denken, gerade sitzen, Hände reiben... Und äh, das ist der Versuch, der jetzt zählt. Die Zeit Und läuft übrigens schon. Ja. <lacht> okay. Bisschen Fokus, Alter, oder? Stop. Hm? Hier runter droppen. Ja. Äh, äh, äh, äh, der letzte Versuch. Die dritte. Kopf, auf geht's. Hm? Dass man keinen Job damit kriegt? kurz aber also aber Ura, absolut um, knapp. das äh, gut okay das ist meine zeit leute okay lassen wir es einfach gut dabei aber ich würde trotzdem aus interesse halber wissen wie man einen triple boost macht es dann noch mal neuen versuch machen <lacht> so wie ich mich kenne eigentlich ja aber Okay, warte, Nehmen wir den mal unten, ich will, weil ich will wissen, wie man diesen großen Turm macht. Jetzt ist es der Sowadad äh, B, um das noch herauszufinden, und dann... Also hier oben Dreier. Warte mal, wenn ich jetzt von hier komme, kann ich nicht hier hoch. Oder geht es hier? Okay, hier muss ich eigentlich einen einsetzen, weil hier verliert man sonst zu viel Zeit, wenn man drum rumläuft. läuft. Was kann ich von hier machen? Hm. Na gut. Vom Dach außen Dreier. Von dem Dach Dreier dahin. Also mich würde auf jeden Fall interessieren, schickt mal eure Runs ein. Ähm, und also ich bin dann wirklich ein bisschen surprised, wenn ihr so gute, äh, also gute Waypoints, kreative Waypoints habt. Aber sehr cool. Hast du einen Insider-Tipp, ob es in LNW eine... Den hat Alex schon abgefragt, den können wir dir leider nicht sagen. Tut mir leid. Wenn Müller Milch gibt, braucht eine Info. What the fuck? <lacht> du kannst auch, wenn es gibt doch, da kannst du auch irgendwie was gewinnen. Wenn du es aufmachst und Mut oder so, da kriegst du auch irgendwie einen fetten Geld zu gewinnen oder so. Ich dachte, das ist immer nur so ein Joke halt. Nee. Das gibt's. Wie, wie machen die das denn? Gar keine Ahnung. Also, ich, technisch werden die es irgendwie hinkriegen. Okay, müssen wir noch irgendwas machen, Lenz? Was steht noch auf der To-Do-Liste? Ich glaube. Oder haben wir ein gutes Programm durchgezogen? Ich glaube, wir haben ein gutes Programm durchgezogen. Wir könnten ja mal. Eine Frage in die Regie. Die Regie gibt es Aslan, nicht. du hast Bock auf Müllerbild, ich jetzt gleich erst meine Besorgen. Du bleibst erstmal schön zu Hause, weil ähm, du hast CC. Isolation und so, mein Freund. Eine Warnung hier. Aber ist, Aslan, bist du denn wieder gesund? Bist du negativ, Aslan. Oder wurde da doch der ein oder andere Big Mac nachts noch geholt um 1 Uhr? Nee, ich glaube, Aston hat sich zu Hause ausgerüstet. Man weiß, also man Aston denkt hat so, gute Tablettentipps von mir bekommen. das ist eine billige Grippe und so, aber ich sag euch, Leute, das ist es nicht, Mann. Das ist schon eine härtere Krankheit, wirklich. Man ist schon so körperlich ein bisschen er erschöpft. Vielleicht liegt es ja. am Alter, muss ich gestehen, aber... Nee, ich habe ich hab auch Bekannte, die jünger sind, die so topfit sind, ähm... Er ist gerade mal vierter Tag. Du bleibst auf jeden Fall zu Hause, Kollege. Ich Bleib zu Hause, Aslan. Viel Wasser trinken, Aslan. Und die Vitamintabletten von Dr. Lenz nehmen. Ja. Vitamine und Wasser und Schlaf. Vitamine, Wasser und Schlaf. Wahrscheinlich alle drei Sachen, die Aslan so in seinem Leben am seltensten sieht. Schlaf vielleicht nicht, aber... Schlaf, das, schlaf ja. kann er, ja. Wobei, Wasser hat er doch auch schon früher, als er zu uns kam, viel getrunken. Ich glaube 0,2 am Tag. <lacht> Wenn es, wenn es mal gut lief, 0,4. Ja, aber dann, äh, dann musste er schon direkt aufs Klo. Okay. Okidoki, ja, würde ich sagen. Also, gute Besserung an Aslan weiterhin. Ich Safe. hoffe, du bist auf, dem, äh, auf einem guten Weg. Denk an das, was Gop und ich dir gesagt haben. Und dann sieht man sich auch in Cologne. Ähm, Grüße auf jeden Fall auch an äh, die Academy-Spieler, die hoffentlich nicht zuschauen, sondern jetzt das Spiel noch mal rumdrehen. Guck mal, wie viel Bester steht. Fall. Steht äh, 8-4, stand es eben, für Eklot. 9-4 als CT auf Overpass. Da kann man holen. Ja, und ähm, an der Stelle, ich würde mich schon mal verabschieden. Ich hätte Bock, auf noch eine Kleinigkeit zu essen. Gott, Frage an dich. Ja. Ähm, ich habe heute sehr wenig Kohlenhydrate gegessen und sehr, sehr clean und viel Wasser getrunken, also komplett entgiften angefangen. Ich würde mir jetzt Rührein machen und Tomate, vielleicht ein bisschen Schafskäse dazu, Gurke, ein bisschen Petersilie und Frühlingszwiebeln. Ist das clean, ohne Probleme? Boah, jetzt. absolut, Alter. Ja. Selbst eine kleine Scheibe Brot macht es jetzt nicht so aus. Ich aber kein, kein Ich, würde, ich würde nur noch so empfehlen, so ein bisschen Schärfe mit reinzudringen und dann ballert das noch ein bisschen. Tabas Gesicht. Sowas zum Beispiel oder ein interessantes Getränk dazu. Okay, ich habe noch eine wichtige Frage, weil Rockax das gerade schreibt. Was ist denn ein Sophie XXL-Döner? Schönes Wochenende, gönnt euch einen Sophie XXL-Döner. Okay, komm. Das musst du bitte hier einmal erörtern, Kollege. So, Sophie XXL-Döner. Das ist doch ein Joke, oder? Nee, es könnte sein, dass ein T9-Fail ist. Ja, ist ein t 9 fell wahrscheinlich. Nee, nee, nee, nee, nee. bei XL-Döner Sophie in Berlin schlemmen die Promis. In Frederikes Weltspeisen gehen wir dem Rezept auf dem Grund. XL-Döner Sophie. Okay. Hm. Also, wir haben uns mal wieder einen Döner gegönnt und das war der, Be ich finde, das ist der beste Döner in Berlin. Rüham. XXL-Döner am Sophie Charlottenplatz in Charlottenburg. Aber kannst du auch empfehlen, empfehlen oder ist das jetzt nur so ein Hype? Weil, in Sachen, also die Dö bei Döner machen wir keine Späße, meine Freunde. Wenn man mal so ein Cheatmeal hat, ist Döner doch das Beste, oder -Döner. Lenz? XXL-Döner ist da jetzt. Was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Ich finde Döner ist nicht so... Also, ah, ich sehe gerade, der ist neben Asude. Fast. Achso, ja, dort. Aber ist das ähm, ne, wirklich gut, interessant ist Kaiser okay. Vielleicht wird er mal dann probiert Sehr gut Ich werde das hier mal bookmarken Und deinen Namen schreibe ich mir auch auf Und wenn er gut ist und wir die Chance haben dann kriegst, kriegst du auf jeden Fall Credit Wenn nicht, kommst du auf die Lenzliste und dann wird er dich irgendwann packen Nein, nicht auf die Lenzliste. Wenn jemand einen Döner wenn feiert, will, feiert er den meistens zurecht Ja, ist auch so der wird schon, wird schon ordentlich, aber ja, also, generell Berlin-Döner ist eigentlich stark. Ich habe ja auch äh, Keto hier zu Kelserbach Kebab -Haus gebracht. Das hat er auch äh, ein bisschen enjoyed. Aber ich muss, also Rüeam habe ich noch nicht gegessen. Das müssen wir in Berlin mal Boah, machen. Alter, Lenz, wirklich. Ich bin trotzdem, muss ich sagen, mit Hisa sehr, sehr zufrieden. Stabiler ich esse auch, haben die Hambi Baba Deutsch. gern. Schmeckt auch gut. Ich fand auch jetzt in, äh, in Köln von Doidoi den gut. Ja, war auch ähm, gut. Ich fand den auch gut. Beim, beim letzten Mal Mangal Average gut. Nee, beim also letzten Mal Mangal war nicht gut, wirklich. Beim ersten Mal, wo wir, wir waren, war gut. Ach so, ja, ich war einmal nachts da gewesen, wir waren danach nochmal da. Da war nicht so gut. Manchmal ein bisschen lustlos. Hey, soll ich in meiner Freizeit mal vielleicht mit Aslan ein bisschen Varian wieder spielen, Leute? Ich äußere mich dazu nicht. Weil die Leute fragen immer, ob ich Valorant spiele. Ich habe seitdem ich nicht mehr gespielt habe, halt nicht mehr gespielt tatsächlich. Was, was kann so, ich denn auf meinen Stream für einen Content bringen? Ich werde kochen sicherlich mit Gop. kochen mit Gop. Ja, aber da, nee, da brauche ich ja eine gute Küche. Meine Küche hier ist, ist das. Ja, ja, doch, das du machst so Kamera hin, da sagst du, so. hier ist das Toastbrot, da ist der äh, EggMeg Sutschuk. Hot Tub. und ich habe eine schöne yeah. Terrasse bald. Da könnte ich vielleicht so einen Hot Tub aufbauen. Wir müssen irgendeinen Podcast ähm, machen, Lenz, so wöchentlich. Weil sonst können wir auf unseren ja. Kanälen kein, äh, Weil ich werde sicherlich keine CS-Demos analysieren oder so, weißt du? Das ist... That's too much knowledge, you know? Ja. <lacht> Ihr meint so so ein richtig Pool-Content, Phil? Philipp? Pool-Content, hä? Wallo-Analyse mit gelben Karten, ja, das ist äh, noch möglich. Ich erinnere mich noch, als ich einmal eine Analyse gemacht habe und die Jungs auf der anderen Seite äh, im Zimmer saßen, sozusagen. Und wir, ich habe so viel ernste gelbe Karten verteilt, aber die haben geweint vor Lachen. Und ihr müsst euch vorstellen: ich gebe, also ich mache den Content auf ähm, Deutsch, und die Jungs, die da drüben sitzen, ist halt natürlich ähm, äh, Jiri gewesen, also Kundi Kundi, und ähm, äh, Kaspe noch damals. Und Aslan hat es denen immer übersetzt, und die haben geweint vor Lachen. Weil es so witzig war an dem Tag. Es ging, glaube ich, um das Finale gegen Wave oder so. Es war irgend so ein wichtigeres Spiel. Aber, also was mich interessiert, wie hat Aslan das... Weil wenn Aslan lachen muss, der kann nicht mehr reden, so, weißt du? Der La Also der will reden, der lacht sich tot. Er will reden, der lacht sich tot. Ich, ich frage mich, wie er das denen erklärt hat. Aslan, das müsstest du, müsstest du mal erklären irgendwann. Ich werde nie vergessen, wie du im allerersten Spielerhaus mal die Karten über sich gemacht hast, hier von allen Maps. Und gesagt haben, wie würdet ihr euch raten und dann hat Gob geratet. Da gab es auch sehr viele traurige Gesichter. Wie gut sehen wir uns auf der Map, da waren sehr viele positive Bewertungen, bis du bewertet hast. Aber denkst du, nicht da mache das doch... realistisch, Lenz? Also du hast mich damals, glaube ich, gefragt, wie ich sehe, ich war nicht so weit weg von dir. Schöne Grüße, Rückrucker. Legende. Gut. Okay Leute, ich glaube, für warm werden, vielleicht kann ich ja öfter mal wieder streamen, aber wahrscheinlich nicht, ich habe nie Zeit, deswegen äh, müssen wir abwarten. Aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, schön, dass ihr alle da wart. Lenz, vielen Dank, ohne dich wäre es ein bisschen langweilig gewesen, sage ich, wie es ist. Ich habe auch nicht geflamed. Das, das heißt, dass du noch die Flame-Karte haben möchtest, ne? Ja, soll ich jemand flamen? Ja, bei wem würdest du denn flamen? Also hat der Chat jemand, den er sich wünscht, den ich gerne mal flamen sollte? Sesh. So, wird sehr, sehr viel kommen. Sesh? Ja, klar. Sesh hat lang nichts mehr auf dem Stream abbekommen. Nee, oh, Cemento. Nicht... Toll ist nicht mehr der ist relevant, nicht, ne? Er ist, ist nicht das. relevant für, für CS-Knowledge. So. noch nochmal. Boah, stark, Alter. Die Leute haben... Mhm. Die Leute haben eine Liste. Ich glaube, den brauchen wir nicht flamen. Der wurde heute, hat heute gegen Maus verloren. Das zeigt ungefähr, wie gut er ist. Heroic. Ja, das ist das gleiche Thema. Hab deine Zeit geschlagen, alles machbar. Scheiße, Alter. Verdammt. Ich denke, meine Zeit ist auch nicht so gut gewesen. Also, so, da kann man viel noch verbessern. Aber für den Anfang war sie okay, würde ich sagen. Lumpus, denkt dran: Hashtag go milk or go home und den Screenshot. Felix dann verdient auch mal etwas Flame. Ja, der kriegt einen ganz besonderen Flame nächste Woche, wenn ich auf Playoffs bin. Ja, aber der, der hat ja irgendwie sowas geschrieben, dass er jetzt nicht mehr nach B Köln kommen will und so. Ja, er kann doch ein bisschen hier bei, bei äh, Swanny rumfännen und äh, ich werde äh, Felix einfach seine G2 Unterhose über den Kopf ziehen, aber von hinten. Während er sie anhat. Wie, wie bei den Simpsons. Aber witzig wäre es auch von vorne, wäre es auch witzig. Dass es noch betont ist auf jeden Fall. Cool. Ja. Hey, Sonics kann ich gerade nicht flamen, der Typ ist zu stark. Der würde mich wahrscheinlich, also wenn er mich nicht äh, kaputt haut, dann wird mich sein Hund kaputt hauen. Außer Miss Michele Bro, den kann ich nicht flamen. Zecht ist kein Bro. Zecht hat jegliche, wie soll man das sagen, jegliche Akzeptanz bei mir verloren, als er uns einmal eine Niederlage gegen Wave prediktet hat und selbst ich als Noob wusste, dass er scheiße labert. Deswegen, ich verstehe nicht, wie so Zecht immer noch zu so Veteran-Dingern eingeladen wird. Würdest du wegen dieser Aussage ihn nicht mehr einladen? Ja, Natürlich, lol, Alter. Ja, aber dafür hat er viel, ich sag mal, der hat uns viel Möglichkeit gegeben, ihn zu genießen. Das musst du mit in äh, consideration nehmen. Der du wurde viel so, auf dem Stream genossen, er wurde so er ein bisschen stand in, Er stand in Unterhose an der Wand mit so einer Zielscheibe auf dem Bauch gemalt, ne? Ja. Und also du hast so einen Meter davon weggestanden. Wenn man kein Content mehr hatte, hat man so ein bisschen auf ihn so, so ein bisschen auf seinen Nacken Witze gemacht. Das ist eigentlich ein bisschen respectable. Respectable. Ja, also Zecht ist ein, ist, ein ist ein guter Boy. Ein, ein guter Boy, der für die Dachszene kämpft. Leider hat er keine österreichischen Spieler, die er unterstützen kann, aber deswegen probiert er das halt bei uns. <lacht> okay, Leute. Dann äh, gut. beenden wir den Stream. Macht's gut. Vielen Dank an alle Leute, die äh, eingeschaltet haben. Ich werde jetzt äh, dann rübergehen. Es ist auch hier sehr heiß. Wir kriegen hier Lenz am Dienstag die Klimaanlage eingebaut. Deswegen also Good Life startet bald. Und ähm, Leute, bleibt auf jeden Fall gesund. Und erinnert euch, dieses Trikot, ich will es nochmal zeigen. Ja. Man sieht es so ungefähr hier. Ja, mit diesem Zacken. Das, daran werde ich euch erkennen. Kommt. Und man sieht sich in Köln. Lenz macht irgendwie klar, dass ich auf die Stage komme. Ich will meinen Stage-Moment haben. Und, äh, jeder, der dieses Trikot anhaben wird, ich werde irgendwas äh, aus dem Lager noch mitgehen lassen. Und ihr bekommt dann noch irgendwas geschenkt. Also es wird nichts Großes sein, Leute. Aber so ein Anhänger oder irgendwas. Einfach nur so wenn ihr es haben wollt, könnt ihr es haben. Eine Locke von Zecht. Eine Locke von Zecht, nein. Schade. Okay, Leute. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gut. Und wir sehen uns in Köln, okay? Lenz, bis dann. Bleibt gesund. Ciao, ciao.